Ja, herzlich willkommen wie immer in der Etage Nummer 13, hier in unserem gut gelaunten, äh, spielerischen Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen, ich hab's schon wieder gesagt, nein, ja. natürlich um Filme, Serien, äh, Spiele, alles, was es so gibt, außer, was, Steffen? Außer Comics. Genau, und mit mir wie immer dabei. Eventuell. Eventuell. Also vielleicht werden Comics so ganz am Rande gestreift, aber wie immer bei mir der herzensgute und richtig gut gestimmte Steffen Liebschner. Guten Morgen. Guten Morgen, ähm, Steffen durfte mich gerade beim Frühstück beobachten, ich bin also voll guter Dinger, wenn ich hier meine zwei Körnerbrötchen genommen habe zu mir. Ähm, ich wie unser bin Perfekt einfach ist, ein bisschen müde. Der Steffen ist ein bisschen müde, das, ist, das heißt also, unsere heutige Aufgabe ist es, also meine vor allem, als, äh, als Moderator, den Steffen hochzuhalten. Als den Horst, Steffen, äh, Horst. Als, als Horst. <lacht> es ist wichtig, <lacht> denn Steffen, das hier ist nur noch zwei Episoden entfernt von unserer persönlichen Jubiläumsnummer. Echt? Dann haben wir die Episode 13, in der Etage 13. Ach. Ich finde, da sollten wir schon mal, also da sollten wir uns schon mal was überlegen. Ja, dann überlegt ihr doch Garde schon mal Gäste. Gäste. <lacht> ich überlege euch schon mal Gäste, die nicht kommen. <lacht> ja, Steffen, ich fange an mit der wichtigsten Frage, die es gibt. Es ist ja schon wieder fast ein Monat her, dass wir unsere Grinse uns gegenseitig angeguckt haben. Was ist bis jetzt bei dir passiert? Wie geht's dir? Äh, was ist passiert bisher? Es geht mir gut, ich bin ein bisschen müde. Hm, viel passiert ist eigentlich nicht, außer dass ich mal kurz zwischendurch im Urlaub war äh, über Ostern. Oder vor Ostern. Wohin äh, ging's? Bitte? Wohin, Wohin ging's? ging's? Es ging zum Beispiel nach Stuttgart. Da gab es mhm. dann Tarzan. Da, dazu später noch ein bisschen mehr. Oh, Und ansonsten haben wir uns nochmal die Dokumente angeguckt. Okay. Äh, auf dem Rückweg. Das ist, äh, falls dir, sagt ihr das was, Dokumenta? Ja, das, äh, vom Namen her, erzähl mal. Ja, das, ist, das ist im Grunde eine Ausstellung von bekannten äh, Kunstwerken aus der Geschichte, die aber allesamt äh, mit äh, Enten neu interpretiert wurden. Ah, also Dokumenta. Mhm, okay, verstehe. Genau. Ich hatte gerade eine irgendeine Dokumenta im Kopf, das gibt's glaube ich ja, auch. Ja gut, die gibt's auch, ja klar. Daran ja. ist ja der Name angelehnt. Ah. Da hat es Klick gemacht. Ja, äh, dann hören wir gleich, also um euch ein bisschen anzuteasern, haben wir gleich über Tarzan Meer, den König mhm. des Dschungels. Ich habe mich auch in den Dschungel begeben. Und zwar, wie ihr von letzter Woche äh, Bescheid wisst, habe ich mich in den Dschungel der JGAs. Stefan hat vorhin auch schon gefragt: JGA, was ist denn das jetzt? Die ähm, JGAs sind Junggesellenabschiede. Mhm. Davon hatte ich, glaube ich, letztes Mal gesprochen, was so ein bisschen vor war. Jetzt habe ich beide hinter mich gebracht. Ich darf also offiziell über beide reden. Und von unseren glaub, Hörern weiß ich übrigens, das Thema nervt. Ah, okay, wir hatten das gesagt. Kannst du mir <lacht> den Namen nennen? <lacht> Heißen die zufällig Steffen Liebschner? <lacht> nein, nein. Okay, äh, kannst du mir nachher durchgeben. Oder vielleicht in den Kommentaren, dafür haben wir jetzt auch noch Zeit, aber ich gebe auch nur ganz kurz, ich sage nur, nur ganz kurz, was <lacht> los ist. Das macht es natürlich jetzt gerade für mich schon einfacher, darüber zu sprechen. Wahrscheinlich haben sie auch gesagt, Basti nervt und du nutzt das gerade. Ähm, nee, ähm, ganz schnell, ich habe ja letztes Mal über Escape Room gesprochen, das fand ich ja eine ganz schöne Sache. Deswegen mhm. das gehörte mit zu diesem JGA-Komplex dazu. Ähm, was wir jetzt gespielt haben ist... Äh, was wir jetzt gespielt haben, ist Crossgolf äh, Als zweite Möglichkeit. Und zwar war ich auf einen Junggesellinnen-Abschied. Junggesellinnen? Ja. Ninnen -Ninnen -Ninnen -Ninnen -Ninnen. ja auf, also, ich war der einzige Mann mit elf <lacht> Frauen. Jo. Ja, richtig. Du, äh, du lachst zurecht. zu Recht. Zu diesen wecke, man sieht's noch, hattest du dich extra rasiert. Ja, ich bin heute ein bisschen Babyface, deswegen sieht man auch, wie viel ich zugenommen hat an Sorgenfrustkilos. Denn ich hatte wirklich, und das muss ich gar jetzt ehrlich ganz kurz sagen, ich hatte wirklich, und ich hoffe, die Braut hört jetzt nicht zu, ich hatte keinen Bock. Mhm. Mit, mit elf Frauen abzuhängen, da gab's eigentlich nur eine Möglichkeit für mich. Äh, entweder, äh, trinken oder schwul werden. Ich habe mich für so eine, äh, so eine Semi-Variante entschieden. Äh, variante Ich bin ein kleiner, trinkender, leicht angehauchter Metrosexueller an dem Tag gewesen. Wobei, ich habe eigentlich die üblichen Kommentare gemacht, aber kurz zu Crossgolf. Crossgolf ist nichts anderes, also ich habe schon bei Escape Room gesagt, Escape Room ist eine relativ <lacht> einfache Sache. Um Geld zu verdienen, Steffen und ich haben ja zurzeit schon ein Escape-Room-Projekt am Laufen. Wir wollen die Etage 13 als Escape-Room verkaufen, das hat er jetzt gerade mitbekommen. Weil es so einfach ist, wir müssten nur auf den Sperrmüll gehen, ein paar Sachen zusammensuchen und das dann anbieten. Weißt du, wie viel Kohle da drin steckt? Ja. Und wäre noch einfacher. Steffen, du hast auch deine Golfschläger zu Hause, du bist ja passionierter Golfspieler. Genau. Wenn du mit deinen Arztkollegen wieder unterwegs bist. Ist auf jeden Fall so, dass... Man einfach Golfschläger kriegt, man auf irgendein Fabrikgelände oder irgendwo hingeht, da ist ganz viel Müll und da wird einfach Golf gespielt. Dann kann mhm. man sich die Ziel das Problem ist, dieses Crossgolf hatte kein Konzept. Das heißt, Dir wurde gesagt, ihr könnt euch jetzt Ziele aussuchen, die ihr sozusagen als Golfziel äh, variiert. Da habe ich gedacht, ja, was macht ihr eigentlich? Ihr gebt uns Golfschläger, zeigt uns kurz, wie man einen Golfschläger hält. Und den Rest mhm. der Zeit müssen wir einfach nur draufschlagen. Das Einzige, was dann noch als Motivation dazu kam, war, dass es um eine riesen Mackenflasche zum Schluss ging, nach einem Ziel, was der Typ vorgelegt hat. Der Typ, der uns angeleitet hat, hat die ganze Zeit gesagt, ihr seid die erste Gruppe, die ich je in meinem Leben crossgolfen lasse. Mhm. Ja, ent entweder ist deswegen auch kein Konzept da gewesen. <lacht> oder aber das ist einfach so. Man gibt ja. Leuten für drei Stunden Golfschläger in die Hand und sagt, spielt mal einen Ball irgendwo hin. Da kann ja auch sagen, dann biete ich ab sofort Cross-Tennis an. Ich biete uh -huh. dir, Steffen, Tennisschläger an und einen, uh -huh. und einen Tennisball. Und dann schlägst du den einfach wild in die Gegend und ich sage, oh, du hast ihn geschlagen. Äh, das gibt einen Punkt. Naja, fand ich jetzt nicht so toll. Wie, aber da ich ja da einer von den Organisierern war, musste ich die Stimmung hochhalten. wie jetzt gerade hier im Podcast. Ich musste sagen, yeah, krass, Kuba, Golf spielen, yeah. <lacht> und das war ganz in Ordnung und ähm, ich habe dann aber zum erheitern sind wir danach noch Burger essen gegangen habe ich noch ein weiteres Spiel selbst erfunden und das spiel ich nachher mit Steffen das ist mein Teaser Vergleich äh, mhm. Steffen hat nämlich ein Programmpunkt drinstehen, stehen heißt das geheime Spiel für Steffen er hat schon wieder Angst ich sage ich sag direkt Steffen wir haben zwar nicht groß es wird nichts schlimmes passieren nichts schlimmes Die weil Angst mich, ist immer berechtigt die Angst ist immer berechtigt dass wir alles rausschneiden müssen weil Basti wieder blank gezogen hat ja. ähm ich hatte, glaube ich, noch äh, einen Kommentar zur letzten Folge gesehen, Steffen. Und okay. zwar ging es, die Follow-Hose von Deadpool haben wir, glaube ich, unter YouTube und einen netten Kommentar bekommen. Okay. Ähm glaube ich zu, genau ich hatte glaube ich beim letzten Mal den Pete-Cast empfohlen Aha. und da hatte ich mich beschwert ähm, dass äh, sich zwei dieser Podcast Podcast Leute ähm, so ein bisschen nicht mögen und da hat mich einer darüber aufgeklärt dass das wohl schon immer so sei ähm, ich muss auch zugeben ich habe aufgrund eines weiteren Themas was wir wo wir nachher drauf kommen werden mir in letzter Zeit äh, sehr viele ähm, ja Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin hinwollte. Wenn ich, wenn, wenn ich währenddessen einen Tab aufmache. Nein, also auf jeden Fall danke für diesen Kommentar auf YouTube. Wir möchten auch nochmal hier exklusiv darauf hinweisen. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, äh, bei uns bei YouTube oder Facebook zu schreiben, alles unter der 13. Tage zu finden, mhm. sondern auch gerne mal auf ähm, iTunes mit Rezension. Äh, wir erlauben alle Rezensionen von 5 bis 5 Sterne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dazu noch einen kleinen Kommentar schreibt, weil wir uns das sehr zu Herzen nehmen und es uns auch bei iTunes helfen würde. Das soll es auch gewesen sein zum Thema... Werbung für unseren eigenen Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch den Podcast gefällt. Ich glaube, mhm. äh, der Deadpool äh, ist wahrscheinlich, habe ich so das Gefühl, ist schon gut angekommen. Ja. Sag ich jetzt einfach so. Ja, glaube ich auch. Okay, dann ja. ähm, gehen wir doch direkt rein ins erste Thema, Steffen. Ja, yeah, jetzt pack ihn noch mal aus dem Motivationsschwengel. schmeiß ihn herum. Jetzt kommt oh nämlich Gott. ein Thema, das hat Schüler mitgebracht. Lass, lass die Hose an, lass die Hose an. Lass die Hose an. Ja, wir waren beide in Superman vs Batman und Richtig. im Vorfeld darf ich dazu sagen. Sogar zweimal. Du sogar schon zweimal, super, das sagt mhm. ja schon einiges aus. Äh, und wir beide haben sogar auf unseren eigenen äh, Portalen, haben wir dazu ähm, Rezensionen und Reviews abgegeben. Genau. Und die sind müssen ein bisschen wir jetzt unterschiedlich. Nicht mehr reden, ne? Jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr drüber reden, aber für Leute, die diesen Podcast vielleicht nur hören, da gibt es ja auch Leute, also zum Beispiel der Cutter, ich <lacht> ja. oder du, ähm, die wollen das vielleicht nochmal in Audioform nochmal hier haben. Steffen, mhm. wir sprechen über den viel diskutierten Film Superman vs. Batman. Ja. Ähm, sollen wir direkt von Anfang an eine Spoilerwarnung rausgeben, weil der Film ist jetzt schon länger raus, dann können wir auch ordentlich drüber sprechen. Also wer sich noch Superman vs. Batman antun, schrecklich, sich freudig ins Kino begeben möchte, der kann jetzt äh, gerne mal springen, weil ich denke, hier ist es gut, dass wir einfach frei rausreden können, weil mhm. dazu gehören noch einige Sachen. Stephen, genau. Wie hat also Film einfach, einfach zum nächsten Kapitel springen, wenn ja. jetzt denn äh, jemand das noch nicht gesehen hat und spoilerfrei bleiben möchte. Ja. So. <lacht> Spoilerwarnung 3. 2, eins, zu spät. So, äh, dem Basti hat es überhaupt nicht gefallen. Der Basti, der ist nur am rummosern die ganze Zeit. Dieser scheiß YouTube-Kommentare gelesen und, oder was? Ach, was ist das? Und überhaupt? Und äh, hier? Und warum? Also ich muss ja sagen. Ja? Äh, man hat ja mit Man of Steel, da muss ich mal ganz kurz zum Vorgänger gehen, eine, gewi eine gewisse Art von Superman oder eine gewisse Interpretation von Superman aufgebaut. Ne? Und die äh, war ja die, dass Superman jetzt nicht so dieser Pfadfinder-Typ ist, den wir so aus, den, aus seinen eigenen Comics oder aus den meisten seiner eigenen Comics, muss ich dazu sagen, kennt. Ähm, es ist halt einer, der jetzt auch nicht so wirklich drauf achtet, äh, gibt es da Kollateralschaden oder, oder nicht. Also den gibt es halt ganz massiv in Man of Steel. Okay. Und äh, Man of Steel hast du nicht gesehen, ne? Nee, aber ist das so, dass er wirklich vor, absichtlich sagt, mir ist das scheißegal oder er macht einfach nur... Nee, weil das gut, ist, halt, es, ist ja es, schon es, früher ein Thema, nee, oder? Nee, es, es, es, es, im Grunde bleibt, bleibt äh, nichts anderes übrig, ja, weil äh, er, er trifft halt da auf einer Urgewalt in Form von äh, -Sod, ja, mhm. der ja auch Kryptonier ist. Und äh, so prügeln sich die beiden dann halt durch Metropolis. und äh, das ist jetzt äh, auch kein Spoiler mehr, weil der Film schon lange genug in, in Kinos war. Ähm, die, die letzte Konsequenz bei Superman ist halt die, dass er sagt, um noch mehr Kollateralschadens zu vermeiden, tötet er dort. Das ist das, mhm. was am Ende steht. So, genau. Und darauf baut jetzt Batman vs. Superman auf. Man mhm. sieht ja am Anfang den Bruce Wayne. Während dieser großen Schlacht äh, aus Man of Steel quasi äh, durch Metropolis. Äh, Ist das eine Originalszene aber, gewesen aus Man of Steel, die man da gesehen hat? Ja, die hat die man, die hat Köln. man da, also entweder hat man sie nochmal irgendwie eingebaut, also man hat sie ja im Hintergrund nochmal dargestellt, ne? Genau, ja. genau. Also man hat die da irgendwie im Hintergrund mit äh, eingebaut. Das heißt, äh, wird wahrscheinlich alles CGI gewesen sein, natürlich. Aber ähm, ja, so, es nimmt auf jeden Fall Bezug darauf, das ist eine Szene aus Man of Steel, genau. Und die, die spielt dann jetzt hier also ganz am Anfang relativ parallel und man sieht halt, was hat denn Bruce Wayne in der Zeit gemacht, ja? und äh, er konnte halt äh, eine seiner Firmen oder seiner Firmen Niederlassungen, äh, die in mit Rund und Stand nicht schützen, kommt da also zu spät und äh, sieht im Grunde noch die verheerende äh, Zerstörung, ja, und äh, erkennt halt, dass Superman äh, auf der einen Seite ein Segen ist, weil er halt äh, die Gefahr abgewendet hat, aber auf der anderen Seite auch ein Fluch ist, weil äh, das immer eine wahnsinnige Zerstörung und äh, eben Kollateralschäden mit sich bringt. Ja? Mhm. Und äh, da sieht er die Gefahr und äh, fasst halt den Beschluss, dass dem muss Anhalt geboten werden. Okay. So, jetzt greifst du ein. Ähm, genau. Und das Ding ist, dass ähm, es... Also ich, äh, das ist im Endeffekt eigentlich wirklich die, das Grundsetting des Films, mhm. dass es darum geht, Superman ähm, ver, ne, macht Kollateralschäden, das ist schön, das Wort habe ich mir gerade selber nochmal aufgeschrieben, ich schreibe ja mal so ein bisschen Notizen dafür auf und ähm, Batman gefällt das gar nicht, während glaube ich Superman im Laufe des Films auch nicht mehr von Batmans Verbrecher-Variante äh, begeistert ist, weil Batman macht in diesem Film äh, auch so lustige Sachen wie mit einem wie nennt sich das Sie A branded ähm, genau. Gegner, indem man das Batman-Zeichen irgendwo drauf, wie bei, bei, wie heißt das denn, bei, bei äh, Pferden drauf brennt. Ja, er hat im Grunde das ein Brandeisen heißt, Eisen, in, in genau, Fledermausform da und drin, ja. äh, damit kennzeichnet er Verbrecher, die es dann dadurch auch äh, im Knast äh, schwerer haben, weil die eben von ihm gebrandmarkt wurden. Genau. Also, es ist so, dass äh, ein weiterer Vorfall, nachdem diesen äh, general zot vor allem im Fokus steht, äh, Superman äh, befreit natürlich Lois Lane, so die typische Manie, wie es bei Spider-Man ja normalerweise also auch so ist, äh, in Afrika und äh, dabei das gehen viele Leute wie bei Spider-Man rettet ja auch immer Kirsten Dunst, Schreckstrich, so. äh, die neue Sp äh, Gwen Stacy, bla bla bla. Ja, okay. mhm. Es ist ja immer das übliche Motiv, man rettet seine Liebste. Mhm. Louis Lane ist ja auch so blöd und lässt sich ja auch äh, überall immer nur kidnappen, verprügeln, entführen. Ja, sag das war mal egal. so, sie, sie, sie, sie kann natürlich sich auch ein Stückchen mehr Gefahr erlauben in dem Moment. Ja, ja. Weil sie weiß, auch, oh, mein mein, mein Kumpel, der oder mein mein, mein mein, Lebenspartner das ist ja schon in dem Moment dann, äh, der... Der steht mir bei und der kommt halt, wenn wenn wenn die Kacke am Tampfen ist, ja. und äh, ja. So. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit dem Ofen was Heißes raushole, wäre doch nur Superman da und könnte mich schützen. <lacht> ich habe voll die Brandblase am Arm. Egal, auf jeden Fall. <lacht> Superman hat mich wieder verprügelt. Ähm... Es ist auf jeden Fall so in Afrika, gehen dabei ein paar Leute hops ähm, und während der Lois Lane rettet, aber man muss dazu sagen, das ist gar nicht seine Schuld, weil die werden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, parallel dazu erschossen von na, von wem wohl, von Lex Loser natürlich, in Auftrag, ja. um sozusagen zu inszenieren, dass äh, Superman Kollateralschäden angerichtet hat. Mhm. Ähm. Jetzt ist es natürlich so, äh, Superman wird dann von den Medien auch sehr äh, schlecht äh, behandelt und ähm, er wird sogar vor Gericht zitiert, wo er auch hingeht. Und äh, leider, während er dieses Gericht tagt, explodiert das ganze Gericht und der Einzige, der überlebt, ist natürlich Superman. Natürlich klar, weil er ist ja der Stähler, ne? er hält ja ziemlich vieles aus. Aha. Und ähm, auch da kommt er so ein bisschen in, äh, ja wie soll ich sagen, in Verruf und letztlich läuft es darauf hinaus, dass äh, Lex Luthor... Die Mutter von äh, Superman entführt, mhm. um äh, ihn zu erpressen, denn er sagt: Lex Lutherberg, bitte äh, töte Batman. Da musst du mir jetzt gleich noch mal sagen, warum er das nochmal machen soll, um wiederum an deine Mutter ranzukommen. Also er will einfach, dass beide mit aufeinander einprügeln. Warum macht er das nochmal? Ja, er, noch er will mal? halt einfach, das also so habe ich es verstanden, dass äh, Superman dann halt äh, noch gefährlicher dasteht, äh, mhm. als, er, als er eh schon dasteht. Und also er manipuliert weiterhin, ja, er will halt dass Superman als der absolute äh, als das absolut gefährliche, als das absolut äh, monströse Wesen darstellt, ja. Mhm. Äh, da steht genau. Also äh, Lex hat im, im Grunde, wenn man ganz wenn man es auf den kleinsten Nenner erstmal runterbricht, eine, eine ganz ähnliche Motivation wie wie Bruce Wayne und Batman, äh, dass er praktisch sagt, äh, ja, der ist halt gefährlich, ja? Aber mhm. er macht das aus anderen Motiven heraus, wie man dann immer, immer weiter entdeckt im Film. Also ähm, am, am, am, Zwischendrin hat man so das Gefühl, äh, gut, er ist halt ähm, absolut gegen alles, was von außen kommt. Also er will die Erde beschützen. Ja? Und äh, später kommt dann heraus, äh, im Grunde ist es die Motivation, einen Gott, ein gottgleiches Gott Wesen zu besiegen. Ja? Mhm. Genau. Genau. Also ähm, zu dem Zweck hat Lex Luthor auch Kryptonit geworden. und wir alle als äh, enthusiastische superman es ja. Superman hat gar keine Schwäche außer Kryptonit mhm. und ähm, diesen benutzt auch Batman im Kampf später, um gegen Superman auch durchzustehen. So. Jetzt ist es so: Ich erzähle mal. Ich erzähle mal. Etwas, warum auch meine Kinokritik so ein bisschen negativ ausgefallen ist. Vielleicht ist es sogar besser, als ich denke, aber ich muss dazu einiges sagen. Mhm. Ich habe mich seit einem halben Jahr sehr, sehr auf diesen Film gefreut, denn ich bin großer Anhänger des ähm, Verlagshauses, wo die beiden erschienen sind, weil mhm. ich bin mit Batman aufgewachsen. Mhm. Deswegen bin ich auch großer Fan von der da Dark Knight Trilogie. Mhm. Ich bin nicht der größte Superman-Film, muss dazu sagen, da mag ich die klassischen Filme mit äh, Christopher Reeves am allermeisten. Da bin ich mhm. ganz klassisch. Ähm, meine Erwartungen waren also, wenn ihr einen Film, Superman, der ja mittlerweile nicht mehr Superman Batman, sondern Super Wii Batman heißt, jedenfalls hat das der Regisseur, glaube ich, einmal mal durchgesagt, aber ich glaube, da hält sich auch keiner dran, ich höre es manchmal als Wii, manchmal als Versus, wenn ich aber einen Film habe, wo ein Versus, also ein gegensätzliches Attribut drin steht, ist für mich die Hauptattraktion, jetzt gibt es mal ordentlich auf die Umme. Mhm. Ich war so, ich war so nervös wegen dieses Films Erwartungshaltungstechnisch, dass ich alleine ins Kino gegangen bin, mhm. weil ich keinen Bock hatte, zu, äh, dieses typische soziale Spiel durchzuspielen. Kommt einer mit mir ins Kino? Ich gehen wegen Superman West Batman. Der soll aber nicht so gut sein. Ja, komm doch trotzdem mit. Ah, nee, dann will ich keine 13 Euro zahlen. Habe ich gedacht, mhm. komm, bevor ich das alles noch weiter durchmache, alleine ins Kino, habe mich da reingesetzt und hatte äh, eine Messlatte an Erwartungen mit dabei, was natürlich dann schwierig ist. Ähm, auf der einen Seite ist das Gute, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich an so die Hauptattraktion äh, im Batman- und Superman-Bereich einigermaßen erinnern. Das hat vielleicht auch hier gereicht. Mhm. Aber ähm, ich bin leider nicht so, äh, so ganz in der Materie, denn das gebe ich auch gerne zu, dass ich sagen würde: Wow, hier ist ja viel Fanservice betrieben worden, weil ich es nicht immer verstehe. Mhm. Ähm, in diesem Film wird viel Fanservice betrieben. Ja. Ich fange mal jetzt mit meinen Kritikpunkten an. Dann kannst du ja immer noch sagen, wenn du hm. willst, kannst mach, du direkt mach, einsteigen. Mach, mach mal. Ähm, ich bin, äh, Ich fange mit dem Positiven an. Ich bin begeistert von Ben Affleck. Mhm. Äh, viele haben ja vorgesagt, oh, Ben Affleck, oh, uh, was wird das für ein Batman? Ich fand den richtig cool. Ja. Ähm, das Einzige, was äh, und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, da kann ich auch, wenn ich will, drüber wegschauen. das Kostüm sein, er ist sehr klobig, der Batman. Also wirklich so ein Pumper, der im mhm. Assi-Bereich von McFit steht und sagt, <lacht> ich bin Batman, ein Pumper. Und, ähm, komm gleich nochmal das, noch zu. das fand ich nicht dazu, ich dachte mir schon, weil ähm, wir sind hier auch zwei sehr gute Experten. Der Steffen ist wirklich guter Experte, der kann es nämlich Sachen äh, lange Historien merken. Ich bin wirklich als Noob-Er in den Filmen ich habe gedacht so wie viel wie oft kann der film mich abholen ähm, ich fange mal mit den allgemeinen Sachen an er war mir auf der einen Seite zu lang also die äh, Spielzeitlänge war mir einfach definitiv zu lang es war mir zu wenig action bevor die beiden sie endlich mal am Kopf kloppen mhm. und wirklich äh, richtig mal ordentlich die post abgeht habe das gefühl gehen, vergehen gute zwei Stunden und ähm, dann ist die action auch noch relativ kurz ich habe gedacht das wird also ich bin von, ich, ich habe bin mit der Erwartung angekommen, ich will jetzt einen epischen Kampf haben. Ich fand Aha. den Kampf gut, das muss ich dazu sagen. Aber wenn er doch episch ist, wenn ich doch zwei Stunden, es ist wieder dieses Vorspielding. Ich will Aha. nicht zwei Stunden Vorspiel haben, sondern wenn ich zwei Stunden Vorspiel habe, dann will ich auch eine Stunde Prügelei haben. Und zwar ordentlich auf dem Wumms. Ja. Und, äh, deswegen sind mir die Szenen auch manchmal etwas zu lang gezogen, weil, ähm, vor, ga, es gab halt sehr lange Einstellungen. Es gibt nette Einstellungen. Da werde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen äh, trivial. Wenn zum Beispiel Lois da in der Badewanne sitzt, ist das eine heiße Schnitte, das kann man sich gut anziehen. Aha. Aber in den anderen Sachen ist immer sehr viel dabei, wo ich denke, ach, jetzt ist es ja gut, wir haben es verstanden, Superman ist äh, eine Gefahr, Batman ist auch gerade nicht der beste. Oh, Langgezogen in die Kamera. <lacht> Und dann kommt dieser ganze Fanboy-Quatsch, den ich, den ich, äh, der, der mir für mich den Film so ein bisschen aufgewoltigen hat. Dieser Film ist auf der einen Seite auch ein Hinweis auf: Hey, wir machen jetzt mhm. auch die Justice League. Das ist ja. die äh, das Pendant von DC, mhm. denn in diesem Film werden die ganzen Helden, die später mal in dem Expanter dabei zu was sind. Was musst du noch sagen? Ach so, das schon das Pendant zu Avengers aus mhm. dem Marvel-Bereich. Sprich, genau. äh, für Leute, die gar keine Ahnung haben, ein Team von Superhelden, die nachher zusammenstehen werden. Mhm. Und das ist für mich etwas, was mich sogar genervt hat. Ähm, weil die Szenen könnte man wegmachen, äh, weg, ähm, weg rausziehen. Der mhm. Film wäre immer noch gleich. Außer dass ne, eine Ankündigung kommt, oha, wir sind da auch service. noch mehr Leute. Genau, ist Fanservice. Dann kommen diese Träume von Batman. Also es gibt in diesem Film immer Träume von Batman, wo ich immer gedacht habe, ja, sind die jetzt dafür da, um zu zeigen, wie, äh, noch nochmal den Kontrast hochzuheben? Ja, Superman kann so schlimm sein, was ja auch ein Teil davon ist, das ist okay. Aber dann gibt's halt auch viele Sachen, die ich nicht verstehe, weil die auf irgendwas hinweisen, was äh, wahrscheinlich im Comics äh, breit ausgewalzt wird, wo wahrscheinlich der nächste Nerd sich nackt auszieht und sagt, ja, er hat, äh, äh. Jetzt darf ich keinen falschen Namen sagen. Äh, er hat Darkseid eingebracht. Äh, uh, uh, uh, uh, uh, ist das ja geil. Ich werde immer geiler. Das bringt mir aber als normaler Zuschauer nichts. Weil, ähm, ich mir dann dann und denke so, was? Was hat denn, was sind denn jetzt diese Träume? Die kann man auch, wenn man die alle rauszieht und vielleicht die Szene nicht immer so lang zieht. Ich glaube, dann hätte der Film etwas besser sein können. Aber dieses angelegte auf, wir müssten es jetzt wie Marvel machen. Warum? Die Seas-Filme, jetzt ganz ehrlich, die C- filme die ich gut fand, waren immer nur mit einem Superhelden. Batman. Und vielleicht mhm. ist Man of Steel, das kannst du mir sagen, auch gut. Dann ist es vielleicht auch so, ich bin halt kein Superman-Fan. Aber die Batman-Filme, wo er alleine war, hat immer viele Verbrecher gegenüber, aber auch nur einen Helden. Und waren immer, meiner Meinung nach, sehr gut. Mhm. Und bei Marvel, da funktioniert das halt organischer. Die haben so angefangen zu sagen, wir machen Einzelfilm, wir machen Einzelfilm, wir machen Einzelfilm. Und jedem Einzelfilm kommt ein kleiner Hinweis auf die große Sache. Und dann kommt die große Sache. Hier ist das jetzt so, wir haben einen Film, und wir sagen hier die ganze Zeit schon, oh, es werden mehr Sachen kommen, aber auch so drauf indoktriniert. Und das hat mich genervt. So, jetzt habe ich lang genug wieder Grand Ich wollte gar nicht so lange machen. So, der Steffen. ich gebe auf auch deine sagen. Punkte ein. Also ganz, ja. ganz am Anfang der äh, etwas bullige Batman. Ja. ja, das ist natürlich eine eindeutige äh, Anleihe an was? Kleiner Test äh. an dich. Hier, Dark Knight Returns. Richtig, genau. Also es war ja von Anfang an klar, als der Film geteased wurde, so zum ersten Mal, dass es, es äh, das hat mir ja allein schon an der Rüstung gesehen, dass äh, sehr auf The Dark Knight Returns äh, Einfluss oder als Einfluss gedient hat zu einem Film. Mhm. Äh, hat ja auch äh, später dann noch gepasst, als man so das, das Fotos vom von der Premiere gesehen hat, wo dann auch äh, Frank Miller mit dabei war und so weiter und so fort. Also so Info für nicht comic leser Entschuldigung, Steffen. Dark Knight Returns ist eine eine Comic, der sich um den 60 Jahre alten Batman dreht, der genau. sehr alt geworden ist und sehr bullig ist mhm. und in der Zukunft spielt. Und da geht es auch um ein bisschen genau. gegen Batman vs Superman. Danke. Gut, 60 Jahre alt ist der Batman jetzt hier nicht, aber er ist natürlich etwas kräftiger gebaut und äh, er sagt er selbst, er macht er selbst, äh, er macht das jetzt schon 20 Jahre lang und äh, von daher. Äh, mit der Darstellung kann ich absolut leben. Ich fand das einen der besten Batman bisher überhaupt, ganz ehrlich. Weil das Kostüm äh, war mir noch am, am nächsten, also das Ursprünglich, also das das normale Einsatzkostüm äh, noch am nächsten dran am, am, am Comic, irgendwie bisher. Und ähm, auch die ganzen Gadgets, die er verwendet hatte, den, den Betthaken, die, die Battle Ranks, die sahen alle absolut stimmig aus, äh, super umgesetzt. Wirklich, auch also ich mag den Charakter Film. halt einfach. Mir sind die Gadgets egal, ich fand einfach ihn als äh, Darsteller, auch als Bruce Wayne genau. sehr, ja. sehr passend. Also äh, weil ja. Gadgets. Pff, ja, nee, es einfach. ist, aber es ist ja doch das, also gerade du als, als Batman-Fan, es ist ja doch das Gesamtbild, was er dann abholen soll. Ja? Also äh, hat ja bei, bei Dark Knight äh, Trilogie auch ganz gut funktioniert, ging da halt in eine etwas andere Richtung, aber auch da hat das Gesamtbild äh, super funktioniert. Ja. ja, für mich als Noob-Zuschauer ist das gobs wie gesprungen, ob ich mir jetzt die Gadgets von äh, Dark Knight oder von dem einen angucke. Wenn er natürlich jetzt einen Laserstrahlaugen gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, na, ist nicht ganz Batman. Aber mhm. mir ist halt nicht negativ aufgefallen, bis auf diese Bulligkeit, die fand ich jetzt nicht so genau. War komisch. Äh, der, der, die schwere Rüstung, die dann nachher später kommt, ist ja eigentlich nur konsequent, wenn es halt gegen Superman geht, genau. dass man dann ähm, Ordnung, mit, ja. mit, dem, mit der einfachen Ausrüstung einfach nicht so weit kommt. Es sei denn, man kleidet sich in ein äh, Kryptonit-Kostüm mhm. und das wäre dann schon wieder zu abartig gewesen. Also von mhm. daher Grüne passt. Batman. Gut, gute Umsetzung. Ähm, ja, was war dein nächstes? Ah ja, die Träume und die Vision. Ähm, fand ich absolut genial für Fans. Gebe ich dir vollkommen recht. Also für den normalen Zuschauer, der jetzt... Äh, einfach mal so in den Batman-Film reingeht, ist das eher etwas verwirrend. Ja? Äh, diese, diese große Vision, die da zwischendrin mal spielt, wo man dann sieht, wie Superman dann so äh, praktisch absolut totalitär daherkommt, ist natürlich eine absolute Anleihe aus äh, Injustice. Falls ihr das was sagt. Naja. Injustice ist ja dieses Prügelspiel äh, im Grunde von den DC-Superhelden, hat aber eine endgeile Geschichte da hinten dran, die auch als Comic äh, ausgebaut wurde und äh, mittlerweile immer noch sehr erfolgreich läuft. Äh, ist also die die beste Comic-Umsetzung zu einem Videospiel, die ich so kenne in dem Sinne. Also sonst sagt man ja immer so, Comic-Umsetzung zu Videospielen, naja. Aber in dem Fall funktioniert das wirklich richtig gut, weil das im Grunde in, dem, in den Alternativen, dc Universum ja wiederum spielt, und äh, man sich da alle Freiheiten rausnehmen kann, soweit. So, was halt ähm, innerhalb dieser Rahmenhandlung des Spiels funktioniert. Ja? Und da ist es ja dann tatsächlich so, dass also Superman äh, durch einen ein Schicksalsakt praktisch dazu gebracht wird, ähm, seine menschliche Seite mehr oder weniger abzulegen und äh, zum totalitären äh, Herrscher über die Erde mehr oder weniger aufzusteigen. Und ähm, das, das wird da halt referenziert an der Stelle. Ja. Und natürlich sieht man, äh, hat man da noch mit reingeknuppert, so ein bisschen die, äh, das Auftauchen von Darkseid. Ja. Äh, Im Grunde sieht man dann ja, den, den Flech, der ihn praktisch warnt und äh, sagt: Hier, du musst sie finden und so weiter und so fort. Also der Batman warnt ja, in dem Moment. Und äh, ja, das spielt alles so ein bisschen auf diese äh, Injustice reihe an. Außer also jetzt, außer also jetzt Darkseid im Grunde. Also der kam da, äh, glaube ich, jetzt nicht so drin vor, ne. Das ist dann halt einfach nochmal ein Gadget zusätzlich für das, was da noch kommen mag, eventuell, in dieser Filmreihe, ne? äh, in Man of Steel hat man sich bewusst Zeit gelassen, oder bewusst, weiß ich jetzt gar nicht, aber meines Erachtens ein bisschen sogar zu viel Zeit gelassen, um den Charakter zu erklären oder den Charakter einzuführen. Ähm, das fängt hier in dem Film ja so ein bisschen an, also dass man sich das mal so ein bisschen Zeit lässt und dann wird auf einmal so ziemlich gehetzt. Das hast du mhm. ja auch gesagt. Ja. Ähm, das, das vermute ich hinter der Tatsache, dass eben, wie du selber schon gesagt hast, Marvel jetzt schon so weit ist, äh, über Einzelfilme ihre Helden identif identi äh, identifiziert, nee, Quatsch, ja, eingeführt, ja, ja. eingeführt, so das, eingeführt ist, ja, ja. Okay. das ist das richtige Wort, <lacht> äh, ihre Helden eingeführt haben und jetzt praktisch schon äh, zwei Avengers-Filme hatten und das Ganze immer weiter fortläuft. Ähm, da sieht sich äh, DC bzw. Warner in, in dem Moment natürlich ein bisschen in der Bredouille die haben sich halt äh, jahrzehntelang nicht entscheiden können, in welche Richtung mm. sie jetzt mit ihrem Cinematic Universe gehen wollen. Erst machen sie äh, Dark Knight Trilogie. Äh, parallel dazu kommt auf einmal ganz am Anfang irgendwie ein, ein, eine Superman-Fortsetzung der alten Filme mit Superman äh, Returns hieß das Ding, glaube mm. ich. Ne? Ja. Genau. Dann äh, auf einmal sagen sie, ach nee, jetzt machen wir doch einen Neustart mit Man of Steel und äh, da spielt aber das Dark Knight-Universum Plötzlich nicht mehr mit rein äh, Ja, also man hat sich da äh, Irgendwie So ein bisschen selber äh, Steine in den Weg gelegt Und das haben sie dann halt jetzt auch gemerkt Und deswegen haben sie das jetzt so äh, Gemacht, wie sie es gemacht haben Meiner Meinung nach Also das ist so die Erklärung Ich weiß nicht, ob ich es gut finde äh, Dass man das jetzt so hetzt Ich finde es halt auch, man hätte diesen Film Jetzt gut und gerne auf mindestens zwei bis drei Filme ja. nochmal verteilen können. Ja. Ja. Allerdings muss ich wiederum sagen, das, was dann am Ende passiert, und das will ich jetzt an der Stelle wirklich nicht spoilern, großartig. Obwohl wir schon einen Spoiler haben zum Anfang gesagt, dann kannst du ruhig sagen. Äh, naja, gut, man sieht ja schon im, im, im Trailer, dass äh, ein gewisses Monster auftaucht. Dieses Monster wurde schon sehr früh als Doomsday identifiziert von den Fans. Mhm. Und das ist es tatsächlich auch, der, der bekommt hier natürlich im Filmuniversum eine etwas andere äh, ähm, Origin, also Entstehungsgeschichte als der in den Comics, das ist ganz klar. Na gut, ich ja wurscht. Obwohl er trotzdem also dann kryptonischen Ursprungs ist, logischerweise. Mhm. Und ähm, wie man das gemacht hat, reicht mir völlig aus. Ja. Ich, ich hätte jetzt nicht äh, gewollt, dass man diese... Ist doch allein, die da angeti oder allein, auf die da Bezug genommen wird, nämlich äh, der, der Tag, an dem Superman, Superman starb. Aber wir wollen ja nicht spoilern. So aufbläst. <lacht> ja. ja, ne, ich habe nee, ja nur nein. gesagt, dass man Bezug drauf nimmt. Den Rest hast du nein, jetzt schon wieder Titel, verraten, der du Titel, kleine Der Titel, ist, der Pätze. Titel, ist, der Titel so. sagt auch nichts aus. <lacht> nein, der T Titel sagt ja nichts aus. Der Titel hieß ja auch Doomsday auch, ne? So. Ja, jetzt ist <lacht> zu spät, mein Freund. <lacht> so. Äh, <lacht> Du musst mich ja auch nicht bestätigen, Mensch. So. Ich, ich, ich möchte dich hiermit bestätigen. <lacht> ähm, das, das, das war mir, also das war ja, hat sich ja über mehrere Hefte und Monate hinweggezogen, das ganze mhm. Thema, damals in den Comics. Und, und, und das wäre jetzt hier meiner Meinung nach zu viel gewesen. Da hätte sich wieder der, der, jene, jeder drüber beschwert, Ja, warum wird denn das so aufgeblasen? Warum wird denn das so verteilt und auf mehrere Filme vielleicht? Also das fand ich genau richtig. Das war halt kurz, brachial, zack, mhm. genau auf den Punkt. Meiner ähm, Meinung nach. Ich gebe geb dir einen Alternativvorschlag. Aber Du hast es Ende, im Endeffekt schon mal gesagt. Wenn... Es sind so tolle Vorlagen, wenn ich jetzt mal von den Comics spreche, ausnahmsweise. Mhm. Du hast The Dark Knight Returns reingebracht, bei dem es um einen 60 Jahre alten Batman geht, der äh, gegen Superman kämpfen muss, aus ähnlichen Motiven, also der so ein bisschen die Grundlage des Films gibt, Punkt eins. Und es gibt diese äh, Sache, die du jetzt gerade erzählt hast, mit äh, Doomsday, der Tag, an dem Superman starb. Hätte man daraus nicht einfach zwei Filme machen können? Das Weil hab jetzt, ich ganz ehrlich Genau, also ich meine... Ja. Diese, diese Sache, die jetzt zum Schluss so schnell abgehandelt wird, finde ich einfach. Ich finde es auch für den Moment hat es mir gereicht. Es war ein bisschen finde ich hier mit den ganzen. Ich bin ein Freund, großer Freund von Sch Laserstrahlen und sonstigen Scheiß. Aber zum Schluss war es wirklich so ein bisschen. Da habe ich mich an Dragon Ball zurück Ich werde zum Super Zayajin und ich werde noch mal Super mehr, weißt du, wo Doomsday einfach immer mhm. weiter Energie aussendet, ist ein anderes Thema. Aber die Vorlagen sind doch einfach so toll. Man hätte doch einfach einen Superman-Film machen können, der wirklich heißt, Dummste, der Tag an dem superman starb. gut, wenn man es dann halt so genannt hätte, wäre der Spoiler ziemlich groß gewesen. Ja, ein Star. Aber aber ich finde, das hätte ein Film für sich sein können. Das hätte einen super Superman-Film abgegeben. Endlich mal einen interessanten Superman-Film aus der neuen Ära. Schwierig, schwierig. Also, ja, klar. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wirkt gehetzt. Und da hätte man gut und gerne zwei bis drei Filme draus ja. machen können. Aus der ganzen Thematik. Aber gerade diese diese letzte große Schlacht, oder dieses letzte, äh, die letzte Action-Sequenz äh, im Grunde, äh, die war so auf den Punkt. Also ich weiß nicht, ob man da noch hätte mehr drum erzählen müssen im Vorfeld. Ich glaube, wenn du einen Superman-Film Zeit gehabt hättest, vielleicht schon. Das ähm, ich, ja, hätte aber, das aber mein, mein, mein du hast doch, Problem du hast doch, du hast doch die Möglichkeiten schon gar nicht. Also, wir Warum? haben jetzt, die jetzt mit, na, warte mal, die haben jetzt mit, ich versuch's dir zu erklären, die haben jetzt mit ja. Batman und Superman und okay, Wonder Woman, gerade mal drei Charaktere da. So, ja. äh, wenn du dich an die äh, Story erinnern magst, da prügelt sich halt dieser Doomsday erstmal quer durchs ganze Land und wird auch von verschiedenen Superhelden aufgehalten mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Möglichkeit gewesen wäre, die Helden dann einzuführen, damit die gerade schon wieder äh, hops gehen oder mehr oder weniger aus dem Rang genommen ich hätte das gar nicht sind. eingeführt, ich hätte das einen epischen Kampf zwischen Doomsday und Superman gerne gehabt. Ja und das wäre zu lang gewesen, meiner Meinung nach kann sein. Also, äh, also wenn, letztlich wenn, wenn, kann man letztlich kann man kann man sagen. Also um das ein bisschen abzuschließen. Keine Sorge, ich äh, gebe dir vollkommen recht. Aber wenn man wenn man muss, einen muss, Film muss hat, ja gar nicht. Du kannst es ja anders ne, ne. sehen. Aber ich, nein, nein, ich ich hätte mich ja auch drüber gefreut. Aber ich hätte mich auch darüber gefreut, wenn sie äh. daraus einen eigenen Film gemacht hätten. Für mich muss man halt keine Superhelden einführen, weil mhm. weil das einfach zu viel ist. Mal. Ich habe zum Beispiel ich nehme ein Beispiel. Ich habe einen Liebesfilm. Beim mhm. Liebesfilm sage ich, die Handlung ist. Mann trifft Frau oder Frau trifft Mann oder Mann Aha. trifft Mann und Mann trifft Mann Frau trifft Frau Transgender trifft Transgender scheißegal. Aha. Irgendjemand trifft irgendjemanden und verliebt sich ineinander. Bei Batman und Superman sollte für mich doch als Handlungsding, wenn ich zusammenfasse sagen, Superman äh, Batman kämpft gegen Superman. Wenn ich das aber in diesem Film sage, sage ich, Batman kämpft gegen Superman. Und übrigens, wir tasern euch noch an, es wird noch was Schlimmeres kommen. Und übrigens, wir bringen auch ein paar Helden mit rein, die später mal äh, wichtig sein Und übrigens, äh, dann kommt das und das. Das ist schade. Ja. Das ist für mich zu überladen. Das ist echt ich, zu überladen. Ich, ich, ich, ich sag ja, na, genau, das, das, da gebe ich dir auch recht. Das stimmt. Ja. Das ist zu überladen. Musst du mir gar nicht. <lacht> habe ich dir aber von Anfang an. Aber, ja, ja. Ähm, aber, das große Aber ist für mich, wie willst du den, den Doomsday praktisch auf einen eigenen Film strecken vernünftig. Ich meine, das funktioniert nicht, weil ähm, auch da, wenn das jetzt ein extra Film gewesen wäre, wäre das dann im Endeffekt äh, nur eine Konsequenz aus irgendwas gewesen. Verstehst du, wie ich das meine? Also du kannst, wie gesagt, äh, wird, wird der Kampf zwischen den beiden zu episch und aufgeblasen, passt auch wieder nicht. Das ist, ist einfach zu viel. Ja, ähm, der muss kurz und brachial sein, finde ich. Also so wie es da gemacht ist, fand ich es okay. Äh, ob das jetzt hätte unter, unter Beibürgen von Batman und, und Wonder Woman sein müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das sag ich, muss ja gar nicht unbedingt sein. Das war zu viel zusammengemixt in dem Moment. Ähm, aber einen ganzen Film getragen, alleine nur das Thema mit Doomsday, hätte es meiner Meinung nach nicht. Okay, ich glaube einfach nur, äh, da hätte weil das ja der epischste Kampf ist und die Konsequenz bei dieser Doomsday-Sache gewesen wäre, dass Superman stirbt, mhm. hätte man es für mich auch in die Länge ziehen können. Weil ich hätte so gern gesehen, wie ein, ein Superman einfach zerrissene Kleidung hat, von oben bis unten blutet wie Sau und Doomsday ihn wirklich kaputt prügelt. Das Schlimme für mich ist ja. Die, die Brüggel-Szene, ja, okay. Ja, dasselbe, dasselbe hätte ich gerne, äh, hätte ich für Superman wo es Batman auch gehabt, denn, da kommen wir jetzt mal auf den Kern zurück. Die, die Szene war einfach viel zu kurz, wirklich viel zu kurz, wo ich gedacht habe: so. Wenn ich doch zwei epische Charaktere, aber natürlich weiß ich als normaler Mensch, ja, Batman hat ein paar Gadgets, sonst hat mhm. er ja auch nicht, äh, mhm. dass das nicht lange dauern kann. Aber er hatte die geile Rüstung, er hat viel versucht drumherum, man hat das auch erklärt, okay, alles gut in Ordnung, hätte man genauso gut schön lang ziehen können. Das, aber ich hatte nie das Gefühl. Und jetzt kommt das Allerschlimmste für mich. Das Ganze wird einfach nur aufgelöst, weil verdammt noch mal die beiden Eltern von denen, die beiden Mütter denselben Vornamen haben. Das ist so ein kacke. Man kämpft sich ja. doch nicht die ganze Zeit und sagt dann, meine Mutter ist übrigens genau wie deine. Ja, dann kann es ja kein Böser sein. Vielleicht haben wir dieselbe Mutter, ich weiß es nicht. Ach, ach, das, kurz, kurz, Stop. ja, Entschuldigung. Stopp, da bin ich bei dir. Also das fand ich dann auch etwas äh, etwas, etwas zu schnell aufgelöst dann plötzlich. Also das war äh, erst so also, die, dieser totale Hass und ich bastel mir sogar einen Kryptonspeer und äh, ja und so weiter und so fort. Und, und, und dann so dieses Ding, also das fand ich auch etwas zu unschlüssig in dem Moment. Das war dann einfach ein bisschen äh, zu kurz. Und um das noch rein zu quetschen, was dann halt kam. Also wie gesagt, äh, insgesamt gesehen, das, was man da an an, an äh, Material verbraten hat in dem Film, das hätte, wie gesagt, verteilt besser funktioniert. Äh, nur man hätte es dann halt auch vernünftig machen müssen. Also äh, jetzt zum Beispiel, äh, guck mal, der... Gut, du hast Man of Steel nicht gesehen. Der hat so langsam und, und so bedächtig angefangen und hat sich Zeit genommen. Und da wäre jetzt dieser Super, äh, dieser Doomsday drin am Ende praktisch optimal gewesen. Weil da hätte er super reingepasst. Aber dann konnte man sich halt erstmal nicht mehr groß erklären. Wobei, man startet ja auf Krypton, also man hätte es irgendwie noch mit unterbringen können. Aber dann hätte man halt Superman vs. Batman nicht mehr machen können oder wie auch immer. Also es ja. ist halt ja. schwierig, ja. das irgendwie ja, alles miteinander zu verknüpfen oder man hätte dann halt wirklich nochmal Man of Steel 2 machen müssen nach Batman vs. Superman und da mhm. hätte das dann stattgefunden mit, äh, aber mit welcher Vorgeschichte? Also es ist halt Schwierig, ja. Ja, du kommst halt aus der Comic-Perspektive. Ich kann das für Fanboys nachvollziehen. Aber ja. wenn ich das jetzt mal zum Schluss bringen darf, wenn wir eigentlich so ein bisschen ein Fazit rausziehen können, für mich als normalen äh, nicht so ganz in der Materie drin seinen Zuschauer bin ich eher nicht so begeistert und wenn ich von dich, glaube ich, rausgehört habe, für Fanboys ist der Film auf jeden Fall was. Ja, ja. Ja, wobei, ich glaub, ja, also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die jetzt äh, jetzt keine absoluten Fanboys sind. Ich habe jetzt ja. mit meiner Freundin drüber gesprochen und ich habe auch mit einem Kollegen drüber gesprochen und die waren jetzt auch nicht so äh, überladen davon. Also, haben wir gesagt, es ist halt Action und Actionkino und äh, ja, insofern passt das. Vielleicht ein bisschen zu wenig Action in einem Action-Kino. <lacht> aber gut, okay. Ja, wobei, du hast die zwei großen Schlachten drin, jetzt beschwer dich nicht, die gerade noch zu viel waren. <lacht> äh, ja, nee, die hätte man in Einzelfilme auslegen ja. können. Und dafür sind sie ein bisschen zu kurz abgehandelt worden. Ja. Ähm, okay, aber äh, wir haben ja gehört, in der, in der äh Kritikwelt gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt wirklich Fanboys, genau. die ich kenne, die haben mich auch schon wie sich bei mir beschwert, warum ich denn den Film so runtermachen würde. Ich will ihn ja gar nicht runtermachen. Ich hätte mich ja selber darüber gefreut, wenn doch. Er das willst für mich, du. Nichts anderes Wenn er gut für mich gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Es tut mir sehr leid. Ich habe mich so drauf gefreut. Vielleicht habe ich mich zu sehr drauf gefreut. Vielleicht hatte du Stock im Arsch und Batman-Stock. Ich habe ich hab's ja, ich hab's ja in meinem mein Artikel äh, im Grunde oder in meiner Besprechung dann so gesagt. Äh, der Film ist, ist ein Film, der mir noch lange gut in Erinnerung bleiben wird, aber es ist kein Film, der jetzt bei mir Kultstatus erlangen wird. Okay, das ist schön gesagt. Damit verlassen wir jetzt auch wieder dieses hitzige genau. Thema, damit wir uns beide auch wieder lieb haben. Wir gehen Ach, ein bisschen komm, in Urlaub. Sowas, so, über sowas müssen wir auch diskutieren können, ohne dass wir. Äh, Was? <lacht> ich hasse dich, du magst den Film, nein. Also, du bist anderer äh, Meinung als ich, du Arsch. <lacht> du Arsch! Ähm, genau. Wir gehen in Urlaub, wir gehen ein bisschen in den Dschungel, Steffen ähm, Du wolltest uns noch erzählen, so, wie stimmt. es bei war ja, Tarzan ist. Ich muss ja direkt weiterreden ich war Du musst direkt äh, äh, weiterreden äh, Ich war ja im Dschungel äh, ja. Moment, also, ich war im Klopate Urlaub im Dschungel willst, in Stuttgart dann, äh, Moment. Okay, dann erzähl ein ich ein bisschen was über äh, Tarzan, was ich noch so weiß Tarzan ist der König des Dschungels Und ich weiß noch, dass äh, Jane seine Lieblingsfrau ist Und <lacht> warum er in den Dschungel gekommen ist, äh, das musst du uns jetzt erklären, Steffen <lacht> Also in der, der Disney-Variante ist es so, also ich glaube, das ist aber auch im Original äh, ziemlich ähnlich, äh, ist es halt so, dass, dass, dass seine Eltern einen Schiffbruch erleiden. Also er ist praktisch als, als Baby mit an Bord. Äh, sind nicht nur seine Eltern, aber sie sind halt auf einem großen Handelsschiff, glaube ich, unterwegs. Und äh, äh, genau, und dieses Schiff erleidet äh, Schiffbruch und Uh, über Gründe ist er so der Einzige, der dann überlebt und praktisch von einer äh, einer, einer Gorilla ist es, Gorilla-Dame aufgezogen wird, gefunden wird und aufgezogen wird. Sehr zum äh, Missgefallen seines Stiefvaters, jetzt praktisch der, der, der Anführer dieses äh, dieses Gorilla-Rudels ist. Und ähm, genau der sieht das immer so ein bisschen äh, misstrauisch das ganze aber äh, lässt sie halt mehr oder weniger gewähren. und solange solange er kein solange dieser dieser Menschenjunge keinen Einfluss auf die die Sippe nimmt ist alles okay mhm. gut bis dahin also äh, Tarzan wächst halt äh, unter den Affen auf unter den Gorillas und ähm, ja entwickelt halt ähnliche Fähigkeiten das heißt also er kann äh, Zumindest sich an Lianen munter durch, durch den Urwald äh, schwingen und so weiter und so fort. Und ähm, zwar ein bisschen unlogisch, immer, immerhin noch nach wie vor, äh, warum man dann immer noch einen Lendenschutz trägt, aber, weil auch die Gorillas das ja nicht tun. Aber ja. mh, okay. Man muss sich ja was einfallen lassen, um da nee, jetzt nicht zu jetzt viel drauf, zu ja, zeigen. Nicht ja. zu viel zu zeigen, ja. Und das ist ja <lacht> jetzt auch nicht nur bei der Disney-Version so, das ist ja schon immer so. Also von daher, äh, zumindest bei jeder Umsetzung des, äh, des äh, dieser dieser Geschichte, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Eine Geschichte ist ja schon äh, relativ alt auch. Ähm, genau. Und äh, jetzt kommt es halt dann dazu, dass dann die... Äh, Jane praktisch mit ihrem Vater zusammen äh, in, in dieses Gebiet äh, kommt und dort Forschung betreiben möchte, und Flora und Fauna erkunden und äh, dann treffen sie dann natürlich aufeinander und naja gut, ich meine die Geschichte ist ja bekannt äh, weitestgehend, also die beiden lernen sich kennen und kommen sich näher und so weiter und so fort. So, und die ganze Disney-Umsetzung vom Film, die kennt man, glaube ich, auch. Die war irgendwann in den 90ern, meine ich, oder? Ja, kann sein, ja. Genau. Ja. Und äh, wie das vorher schon bei einigen äh, sehr erfolgreichen Umsetzungen der Fall war, hat man sich auch hier gedacht, okay, das ist mit der schönen Musik von Phil Collins, das kann man gut auf die Bühne bringen. Und da hat man sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Also da hat man wirklich den ganzen äh, Raum mit einbezogen. Und äh, die die Figuren, äh, also Tarzan allen voran, aber auch die ganzen äh, Gorillas bewegen sich halt munter quer durchs Publikum, übers Publikum hinweg. Oh, okay, cool. Also die die schwingen sich da wirklich entlang und ähm, laufen auch durch die Reihen. Ich meine, du warst es äh, schon mal in König der Löwen, da ist es ja ähnlich, ja. Ja, ja? dass dann mal die ganze Herde da oder Herde an Tieren da durchläuft. Und so ähnlich ist es hier auch, aber noch ein bisschen mehr. Und wie gesagt... Das Ganze findet halt im kompletten Theater statt. Man kann nach hinten, nach vorn gucken und entdeckt immer wieder irgendwas. Also, es macht Spaß. Ähm, hat deine Begleitung geweint nach den ersten paar Minuten? Nein. Okay, Warum? ja, weil das war bei König der Löwen bei mir und meiner Begleitung so. Ja, dass ich, bei der so König der Löwen war direkt zum Anfang. Bei äh, König der Löwen muss ich aber, äh, gebe ich ehrlich zu, auch immer rotz und Wasser rollen. Also von ja, daher, klar, natürlich äh, das passt schon. Ja. Äh, was war das Schön Was war denn der schönste Moment in dem, in dem Musical? Hast du die Szene im Kopf, wo du sagst, das war deine schönste? Äh, nee, also es, so würde ich das jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt eine schönste gibt. Äh, ich ich finde halt diese ganze Komposition, wie es wie es gemacht ist, wunderbar. Also es, du hast viel Humor drin, du hast viel zum Lachen, wie gesagt. Und äh, du hast dieses Action-Segment drin, was halt äh, das wiederum einzigartig macht mit diesen äh, Wir schwingen uns da durch, durchs Publikum und da findet halt Artistik über dir statt. Ne? Das ist halt okay. also echt echt toll umgesetzt. Wie teuer darf ich fragen? Wie waren die Karten? Äh, weiß, ich jetzt gar nicht mehr. weiß ich gar nicht mehr. als 50 Euro? Ja, ja, das ja. Okay, also okay, auf jetzt. jeden Fall. Aber äh, ja, weiß ich jetzt gerade. Hat das Geld aber gelohnt? Ja, es war so. hat sich. Doch. Also würde ich sagen. Ja, ich meine, die, die disney Müsse Müsse sind halt nicht gerade günstig, aber ja. äh, man bekommt für sein Geld schon was Tolles geboten. In Aladdin war es ja, glaube ich, auch. Hat es, glaube ich, ja. letztes Mal schon erzählt. Genau. Und äh, das, äh, findest du, dass alle Disney-Musicals bis jetzt auch wirklich äh, qualitativ gut waren? Welches war von den dreien die beste? König der Löwen, Aladdin und äh, Tarzan. Was würdest du sagen? Äh, puh. Das, dass du immer von mir so, so ein Alleinstellungsmerkmal haben willst. Nein, ich würde wissen, wenn du wenn also wenn, wenn wenn sagst, eins, äh, von eins von drei. Natürlich. Gut, ich sag mal so. Also, äh, König der Löwen berührt mich jedes Mal. Das, ist, das, das berührt mich tief drin und das ist das ist was echt Tolles und das ist echt super. Ja? Mhm. Allein von der Musik her. Das ist jetzt noch gar nicht mal so das Bühnenbild oder so. Oder äh, natürlich haben die sich mit, diesen, mit dieser Puppenumsetzung sehr viel äh, überlegt und, und machen das gut. Aber bei, bei, bei König der Löwen ist es primär die Musik die mich da immer wieder sehr, sehr berührt. Äh, bei bei äh, Aladdin war es äh, dieses bunte Übertrete zum Teil, dieser Humor. Mhm. Der und Genie auch wahrscheinlich. Genau, richtig. Gesagt, der okay. ist der halt absolut äh, überzeugend und ist auch meiner Meinung nach die Hauptfigur in dem ganzen Ding. Und äh, jetzt hier bei äh, Tarzan ist es auch der Humor, aber vor allem natürlich diese diese Artistik und diese Action, die du dabei hast. Okay. Genau. Ich sehe schon, Herr, Herr, Herr, Liebner, Herr Liebschner, ist wieder sehr diplomatisch, das ist ein ja, Diplomatie-Mensch. Er weiß. Warum soll ich denn nicht das rauskehren, was, was mir dann so gut gefällt an den ganzen Sachen? Also, ich meine, die haben Er dann mag halt keine alle. Rankings, dieser Mann, er mag Nee, sie mag ich nicht. auch nicht. Bin ich, bin ich absolut kein Fan von. Weil, äh, man muss ja nicht immer das Beste raussuchen, sich von allem, sondern man kann sich ja aus den individuellen Sachen das Beste raussuchen, so rum. Das sagt ein Sky-Abonnent, glaube ich, wenn er Sky besorgt. Man kann sich aus den individuellen. Jetzt habe ich ein bisschen Sky <lacht> Ja, das klingt so. Nein, also ich, ich kann bei mir ein ganz einfaches Ranking machen. Ich äh, sage, König der Löwen ist das beste Musical von den Disney-Musicals, die ich gesehen habe, weil es das einzige ist, was ich gesehen habe. Das ist natürlich, ja. Sehr, sehr einfach, ne? Sehr Aber einfach. hat mich auch sehr ergriffen damals. Ähm, ja, äh, Diplomatie ist auch ein ganz gutes Thema. <lacht> Steffen hat vorhin schon türkisches Magenkrummeln bekommen, als ich es kurz angegeben habe. Deswegen machen wir es ganz kurz. Wir haben uns hier ein Thema aufgeschrieben, was in letzter Zeit ziemlich aktuellen Themen war und wir deswegen sehr, sehr kurz abhandeln werden. Äh, ich habe das mit einer Kristallumfrage verbunden. Kristall ist diese ganz lustige in der immer sagt, darf er das? Deswegen habe ich es genannt. Böhmermann, darf er das? Und wir stimmen jetzt beide hier einfach mal ganz, ganz salopp einfach ab. Böhmermann, darf er das? Lieber Steffen, darf er das? Bitte nur ein Wort. Ja oder nein? Ja. Okay, Basti, ich frage dich jetzt hier auch nochmal gesetzlich. Basti, ich, äh, ich frage dich Richtung? hiermit auch mal gesetzlich. Äh, danke. Darfst du, Darf Dönermann? Darf Freut'scher <lacht> <lacht> äh, podcast verspreche. Ja. Darf Böhmermann das? Äh, lieber Steffen, ja. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> ähm, du wolltest mal so schön kurz abgehandelt da. Ja, Danke. sehr Und ähm, wir kommen jetzt zu einem Thema. Also, wir waren ja auch. Böhmermann hat ja in äh, ganz kurz Bezug, hat ja in letzter Zeit ziemlich viel mit äh, Regierungschefs äh, zu tun gehabt. Und wir kommen direkt zu einem äh, ähnlich, ähnlichen Menschen. Wie, nein. Die Überleitung spare ich mir gerade. Im Moment, ich fange nochmal von vorne an. Was, was, was? was? Ähm, ja, wir, war, haben, äh, wir haben über ungeliebte Regierungschefs schon äh, in letzter Zeit viel gehört. Deswegen so. kommen wir jetzt zu einem, der in der deutschen Historie leider auch nicht so beliebt war. Das klingt jetzt viel besser. leider, zum Glück. Hab ich nicht leider so gesagt. Beliebter. Oh, Entschuldigung. <lacht> schon wieder was, was wir piepen müssen. Das war nicht so gemeint, Leute. Oh! <lacht> ich fange mal von vorne an. Wir sind ja hier im Podcast, wir sehen uns ja live. Weil, ähm, macht doch nichts. Nein, ich habe leider gesagt, das ist ja, das darf kein falscher Versprecher sein, nachher sagt man mir wirklich was. Also wirklich. Ah, Das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Also nochmal. Basti, du sitzt heute halt so weit rechts, was ist denn los? Und mach mal das Bärtchen weg. Mensch, Basti, was ist denn da los? Ähm, nein, ich mache. Ich weiß ja, wie du es meinst. Genau. Ich, also lieber ich Hörer, der Basti ist alles andere als rechts. So. Er sitzt nur rechts. Jetzt zickt ja. er wieder links. So, na, egal. Ähm, ich hab, äh, ein Spiel gesehen, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich gebe eine kurze Geschichte dazu durch. Ähm, ich habe äh, dieses Spiel, es nennt sich Secret Hitler. Mhm. Ähm, es ist ein Spiel, das habe ich mir jetzt öfters in Videos angucken dürfen. Da muss ich auch leider mal wieder den Hinweis auf die Rocket Beats machen. Ich weiß, es nervt langsam schon. Ich habe oh, hab aber auch Pizza Meat angeguckt, um zu gucken, <lacht> äh, die haben das auch gespielt. Äh, das fand ich ganz lustig. Ich erkläre gleich, worum es geht. Ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Das ist ich schon so oft gesehen. Ich wollte gestern unbedingt dieses Spiel spielen. Und und bin dann mit den Strapazen einer spontanen Spieleabends entgegengekommen. Okay. Ähm, ich habe nämlich Leute gefragt, ob ich bei denen den Spieleabend machen kann, weil ich gerade in derselben Stadt war. Das ging dann hin und her und zum Schluss hat es doch nicht funktioniert. Aber ich weil das das auf. Bei diesem Spiel braucht man fünf Personen. Und mhm. fünf Personen spontan am Freitagabend zu kriegen. Da kriegt man die ganze Palette an Ausreden durch so, ja, wir haben noch gerade nicht gegessen, können wir die Entscheidung noch vertagen. Können wir es nicht lieber woanders machen? War vom Gastgeber zu hören. Einer der Leute, die ich gefragt habe, war: Ja, ich habe gerade Besuch, ich kann nicht genau sagen, wann genau ich jetzt fertig werde. Das war nicht nur okay, ist ja auch alles das relativ. Genau, äh, weiß ich nicht. wollte, er ja, wollt ja wahrscheinlich nicht. Der dritte, den ich gefragt habe, war so, ja, ich bin ja gerade arbeiten, ich meld mich nach der Arbeit einfach nochmal. Von dem habe ich nachträglich nachdem alles nicht stattgefunden hat, so, ich war gestern eh zu platt. Dann denke ich mir so, du läufst ja nur von A auf, von A nach B in deinem Job, da kannst du nur noch dich hinsetzen, du Schwein. Und dann das vierte war was Ähnliches, das war ja, da besucht halt jemand irgendwo anders, kann aber auch nicht genau sagen. Okay, es war spontan, aber dann sollen Bastien. die doch heute einfach mal Nein sagen, einfach Nein. Es Bastien? ist okay für mich, ja. Das nächste Mal spiele ich das mit dir. Wir beide zusammen haben so viele gespaltene Persönlichkeiten. Dann sind wir locker fünf Leute zusammen. <lacht> da, da hast du wahrscheinlich recht. Darunter wahrscheinlich auch ein Hitler. Irgendeiner von uns auf jeden nee, Fall. Nee, nee, nee. Ich glaube... Für den ist kein Platz. Aber den brauchen wir leider in diesem Spiel, denn okay. äh, ich erkläre kurz Secret Hitler. Ich werde auch versuchen, davon Fotos zu machen. Ich meine, wie gesagt, jedes Mal, wir machen es nicht, weil ich habe es mir gestern ausgedrückt. Es gibt eine äh, ähm, Print-and-Play-Edition, die zeige ich dem Steffen gerade mal. Mhm. Das ist, äh, ich glaube, das ist spiegelverkehrt bei dir, sieht man das da? Nee, das ist... man sieht es, ja. Genau, es steht Secret Hitler ganz schnell drauf und ich, äh, man sieht also einen schönen altdeutschen Schriftzug. Nicht schön, einen altdeutschen Schriftzug. Oh. Ein altdeutschen Schriftzug. da gibt es sogenannte Faschistenartikel. Äh, ich guck mal gerade, wo ich was finde. Genau. Und dann komme ich mal zu den Sachen, die das Wichtigste sind. Es gibt in diesem Spiel bei fünf Personen äh, gibt es eine gewisse Rollenverteilung. Mhm. Äh, Steffen zeige ich gerade einmal äh, das, wo man den Präsidenten und den äh, Kanzler ausschneiden kann. Es mhm. gibt fünf Personen in dem Spiel. Wenn fünf mitspielen, gibt es einen Faschisten. Und einen Hitler. Mhm. Also die sind beide natürlich von der Faschistenfraktion. Fraktion. Es gibt Liberale. Ziel des Spiels ist es, ähm, entweder A, Hitler zu töten, dann haben die Liberalen gewonnen. Mhm. Oder, äh, oder ähm, sechs äh, liberale Gesetze durchzupeitschen. Oder aber, wenn man, fasch, äh, wenn man faschist ist, dass man, äh, dass man Hitler zum Kanzler wählt. Eigentlich mhm. ist das eigentlich dann die Siegbedingung. Und jetzt ist es so, wenn du das Spiel Werwölfe früher in der Kindheit gespielt hast, hast du das früher gespielt? Welches? Spiel Werwölfe. Kennst du das? Nee, Werwölfe? Nee, nee. Okay, oder Werwolf. Ähm, ich erkläre ganz kurz äh, dann bei Secret Hitler einfach, wie es weitergeht. Wer, wer Werwolf kennt, das ist ein Engagement Sieb, deswegen erkläre ich es jetzt nicht nochmal neu, sondern Secret Hitler funktioniert folgendermaßen. Die Rollen werden zufällig zugelost. Also ihr kriegt eine, entweder eine Faschistenkarte, entweder ist man da Hitler oder Faschist, oder liberal. Alle machen die Augen zu. Dann sagt der Spielleiter, bitte jetzt nur noch Hitler und der Faschist die Augen öffnen, dann öffnen die beiden nur noch die Augen mhm. und dann und dann werden alle Augen aufgemacht, nachdem das passiert ist. Es das heißt also, auf Deutsch, kein, die, die Liberalen wissen nicht, wer liberal und wer Hitler ist, nur Hitler und der Faschist wissen, wer sie beiden sind. Das mhm, heißt, okay. Paranoia ist vorausgesetzt, mhm. es wird jede Runde ein so, Präsident So, so ein Maulwurfprinzip im Grunde genau so ein Maulwurfprinzip. Mhm. Es wird jede Runde ein ein äh, Präsident ausgerufen, der kann sozusagen ähm, entscheiden, wer wer Kanzler wird. Dann dürfen die Leute darüber abstimmen, darf diese dieserjenige Mensch Kanzler werden. Mhm. Schön mit ja oder nein steht extra drauf auf den Karten. Mhm. Und danach wird sozusagen noch ein Gesetz verabschiedet. Das sind einfach nur Kärtchen, die wo drauf steht Liberal oder Faschist. Und dann wird äh, Liberal und Faschist ein Gesetz ausgerufen. Okay. Ähm, und äh, ich hab mir das angeguckt und wenn man sich das anschaut, ist das Spiel vor allem durch Intrigen, Rederei und äh, Paranoia vor allem. Weil nach so den er ersten Spielrunde ist noch irgendeiner Präsident und er mhm. nennt irgendeinen Kanzler, scheißegal. Aber okay. so ab Runde 2, 3 fängt das auf einmal an so: warum hat derjenige das gegeben? Warum hat derjenige das gemacht? Ist er Hitler? Vielleicht ist er Hitler, vielleicht ist er auch nur Faschist. Das fängt immer so an. Mhm. Egal wie oft man das spielt. Und das hätte ich so gerne gespielt meine Spielempfehlung. Ich gebe auch nachher den Link doch unten in die Show Notes rein. Mhm. Guckt euch Secret Hitler an. Druckt euch mal die normale Version erstmal aus. Ihr könnt natürlich auch, ich weiß nicht, ob das noch Kickstarten kann. Das ist ein Kickstarter-Projekt. Das hat 50.000 Dollar verlangt. Weißt mhm. du, wie viel es zusammenbekommen hat? Äh, ich rate ein bisschen länger, weil ich muss gerade mal die Seite aufmachen. Ähm, 100.000? Nein. 200.000? Höher. 300.000? Höher. 500.000? 500 so, jetzt gucke ich gerade, weil irgendwann weiß ich auch nicht mehr. Nee, höher, Steffen, sehr viel höher. Eine Million. Ja, höher. Noch höher, jetzt sag's. Ja. Okay. Es sind 1.479.046 Dollar von nur 50.000 anwesenden Dollar. Gut. Und dafür kriegt man halt auf diesem Kickstarter-Projekt, ich weiß nicht, ich bin nicht bei Kickstarter, aber ich habe jetzt auch keinen Knopf gesehen, wo ich sagen könnte, ich spende jetzt die 42 Dollar zum Beispiel, dann kriegt man halt das, was man schon ausdrucken konnte, mhm. das gibt man halt nochmal in schöner Spielform wieder mit farbigen Karten, in mhm. dick und in einem in so einer Holzschachtel. Ja. Also, wer das Geld übrig hat und wenn man bei Kickstarter das noch machen kann, soll ich das mal zulegen. Steffen, ich würde das sehr gerne mit mit dir spielen wir, brauchen nur drei weitere Leute. Vielleicht ist das was, weil ich komme ja manchmal zu deinem Podcast Comic Cookies vorbei. Vielleicht ja. auch, wenn es nicht richtig was mit Comics zu tun hat, vielleicht was, wenn die da sind. Weiß okay, nicht, diese mal sind. also Spielempfehlung: Secret Hitler sucht euch drei, vier mhm. Personen und spielt auf jeden Fall mal. Es macht sehr viel Spaß. Ja, und äh, ich gehe mal zurück. Äh, ich glaube, du warst als nächster. Ja, dran, Steffen. Ich hatte mir noch was auf die Liste gepackt und zwar ja. äh, wieder mal ein kleines Klickspiel. Äh, keine Folge ohne Goofy, ne? Oder Disney. So und deswegen habe ich, äh, ich habe äh, mir das eigentlich schon, schon länger so ein bisschen insgeheim gewünscht, einfach mal so ein Spiel, wo man sich seinen eigenen Disney-Themenpark zusammenbauen kann. Ne? Ja. Weil ich ja auch ein Riesenfan der Disney-Themenparks bin, beziehungsweise erstmal nur vom äh, Disneyland hier in Europa, also in Paris, äh, weil es mir jetzt einfach finanziell und äh, irgendwie noch nicht gereicht. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das, das Prinzip halt, einen eigenen disney pack zusammenbauen zu wollen, so nach dem Motto, äh, na, so diese Aufbauspiele, ähm, fand ich halt immer schon reizvoll und dachte immer so, warum macht das keiner? Und jetzt hat es tatsächlich mal einer gemacht und zwar ist es die Firma, äh, oh, oh, ja, mm -hmm, genau, äh, wie heißen sie denn? Weiß ich nicht, aber ist das wie Rollercoaster Tycoon so eine Art Spiel fürs Handy oder was? Habe ich es richtig verstanden? Ja, nicht, nicht, nicht ganz so, weil, ähm, also, es, es gab, ein, gab ein ähnliches Spielprinzip schon mal von, von, äh, von Zinka so auf Facebook, äh, gab es halt auch so, so, so, so ein ähm, ja, so ein, so ein Themenpark-Editor im Grunde. Und so ein bisschen in die Schiene geht das. Gameloft ist es. Gameloft hat es auch. Ach, Gameloft, okay, hm, kenne ich. Ähm, Genau. Die haben jetzt ein Spiel rausgebracht mit dem Namen Magic Kingdoms und äh, mhm. wer sich auskennt, der weiß äh, Walt Disney World ist ja der größte Themenparkkomplex was Disney angeht ja. und da gibt es eben dieses Magic Kingdom was im Erschloss, Grunde ne? was im Grunde äh, Kingdom als Königreich was im Grunde so den Umfang eines eines Disneyland Themenparks hat, wenn man das mal so okay. äh, sagen möchte. Also Disneyland selbst äh, besteht ja immer aus aus so verschiedenen äh, Bereichen. Also äh, hier in Europa ist es halt äh, das Frontierland, dann das äh, äh, Fantasyland, dann das ähm, was war es denn jetzt noch? Dann das Discoveryland, genau. Und dann hast du noch so die Main-Street-Area und irgendwas habe ich jetzt garantiert vergessen. Ich glaube, es so sind immer so um die vier, fünf Themenbereiche so in dem Sinne. Und die sind zusammengefasst zu eben so einem Park und ähm, das spiegelt sich jetzt halt auch in diesem Spiel wieder. Genau. Und da kannst du halt äh, anfangen mit natürlich Mickey Mouse. der ist jetzt hier dann so die Einstiegsperson. Droge wollte ich gerade vermeiden, den Begriff. Ja, das ist halt so die erste Person, auf die man trifft und, und, und die so die ersten Aufgaben erledigen muss. Und im Grunde funktioniert es genauso nach dem Prinzip. Also, man muss halt immer mehr irgendwie Aufgaben erledigen, um weitere Objekte freizuschalten, die dann wiederum äh, gebaut werden können. Um man ist das 3D-Ansicht oder ist es von oben drauf? Das ist so eine isometrische Draufsicht. Okay. Mh, mh. Mhm, genau. Und ähm, was ist das Ziel meines Spiels? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das aufzubauen, diesen ganzen Park sozusagen. Ja, im Grunde den, den Park immer weiter äh, zu erweitern und größer zu machen. Und äh, praktisch äh, mit neuen, ich sage jetzt mal, Leben zu befüllen. Äh, die dunkle Materie hat sich praktisch über den Park gehangen, äh, angeführt von, Wofür, von... Das klingt gruselig. Von von Malefiz natürlich. ne also ah, man so, Jolie, so, so. Man hat so, so die Disney-Figuren natürlich äh, mit drin. Und äh, der große erste große Widersacher ist natürlich, wenn es dann um, um Mickey und Goofy, also das sind so die... Wirklich die beiden ersten Figuren, die freizuschalten sind, ist dann natürlich die erste große Widersacher auch äh, Carter Carlo. Genau. Okay. Wird Mickey ja. Mouse von Jennifer Aniston gesprochen? Das würde mir gefallen. Die dunkle Materie, <lacht> Maleficent, Angelina Jolie. Okay, alles klar. Wusstest du übrigens, dass Mickey Mouse früher, äh, jetzt hast du im Fass aufgemacht, äh, von Walt Disney selbst gesprochen wurde? Mann, da hat er doch eine ziemlich hohe Stimme gehabt, mhm. oder? Ja. Naja, alle ja. Also nicht natürlich, aber äh, er hat sich. Immer <lacht> sich äh, ja hochtrainiert war ein Eunuch hochtrainiert ja, ah er hat sich hochtrainiert äh, <lacht> ich habe glaube ich letztens oh Mann. ich habe letztens glaube ich äh, Walt Disney nur gesehen also ganz kurz äh, Steffen weiß ja wie, wie begehrt bei mir Disney Themen immer sind mhm. jetzt gar nicht so schlimm, wie sich das anhört aber äh, meine Freundin ist großer Mary Poppins Fan und da mhm. kam jetzt jetzt äh, dieser ich glaube der sogenannte zweite Teil von Mary Poppins geht um Mary Poppins als Autorin und da spielt Tom Hanks nee. Walt Disney und das gefällt wohl vielen Leuten ja, Basti hat das jetzt wieder sehr sehr einfach dargestellt. Also es geht praktisch, was denn? es geht praktisch um die Verfilmung von Mary Poppins. Sag ich doch, habe ich doch gesagt? Ja, Mary Poppins als Autorin. Ich mal. Ach, habe ich Mary Poppins als Autorin gesagt? Ich meine natürlich um die Autorin von Mary Poppins. Genau. So. So die Autorin von Mary Poppins. Die äh, sollte Verfilmung halt, die gemacht wird und die Autorin von Mary Poppins hat save, Dachschaden saving, und Tom Hanks als Disney denkt Banks. sich, was ist das für eine alte Kuh? Ja. Saving Mr. Banks. Weißt du, wer Mr. Banks ist? Äh, weiß ich nicht, der Kioskverkäufer in der dritten, in der Bronx? Nee, Mr. Banks ist ja der, der Familienvater von den Kindern aus Mary Poppins. Achso, der mit den zwei Penny in der Bank. Wie? So. Ich musste mir leider schon ein bisschen Mary Poppins antun. Übrigens, auf den JGA habe ich mich auch mit Medals angelegt, die den ganz toll fanden, weil ich gesagt habe, boah, nervt mich Mary Poppins. Nein, Mary Poppins ist, das ist toll! Ein wunderschöner Film. Ja, dass dir das du, gefällt, du hab Idiot. ich auch schon fast gedacht. Mann. Du könntest du könnt auch, Vicky, hast du gerade du Idiot gesagt. Du hast ja. Idiot reingebracht. Du könntest auch Mary Poppins sprechen, Weiße. Mann, brauchst die Stimme gar nicht hochzutrainieren. So, du Idiot. <lacht> äh, äh, ja, der Basti ähm, weiß halt einfach nicht, was schön ist. So. Kannst, du, kannst du noch ein Abschlussfazit machen und ein Ranking für Disney Kingdoms? Was ist dein Lieblings meine, meine Lieblingsfigur? Und mein Lieblings, äh, oh. Meine Lieblingsfigur in, in, in, in äh, Disney Kingdoms ist Goofy. Überraschung. <lacht> es gibt eine Lieblingsfigur. Uh, und, das ist fast ein äh, Ranking, Leute. Hört ihr das? das ist ein und mein, Lieblings, mein Lieblingsgebäude äh, in... Äh, ist Goofyhausen. Ist das, ist das Haus von Goofy? <lacht> so schlecht. Wolltest du ein Ranking, so bitte? Ja, geiles Ranking. Auf Platz 2 direkt. goofies Mama. Aber es, es macht ja alles nichts, wenn wir uns mal zerstreiten dann können wir ja, können wir ja einen äh, findigen Anwalt, der uns da beiderseits äh, äh, ist, vertreten das kann. Das ist korrekt. Und ich gehe jetzt nicht auf eine Metaebene und sage, dass er dafür eine Überleitung macht. Nein, das kam ganz und gar nicht, meine Herrschaften. Denn ja. wir beide haben Better Call Saul Schön, geguckt. Schön, dass du es trotzdem nochmal erwähnt hast. <lacht> ich weiß. Äh, wir haben Better Call Saul geguckt. Äh, Steffen von Folge 1 bis Folge 9, ich sogar zu Ende. Deswegen werde ich dir nichts spoilern, das tue ich dem Abend, Steffen. Noch Ach, ist an. das jetzt schon wieder die, die, die letzte Folge? Die zehnte? Du müsstest dir jetzt die zehnte an, äh, angucken. Das ist, glaube ich, die letzte Folge. ja. Die gucke ich mir heute Abend an. ja. Okay. Sehr gut. Empfehlung von mir, guck sie dir wirklich an. Steffen, äh, fangen wir mal an mit deinem. Ne, ich fange mal an, weil du hast gerade zu so viel geredet. Ähm. Ach, Better Call Saul, Better Call Saul äh, ist immer noch die Sendings, das Spin-off von Breaking Bad, spielt vor den Ereignissen von mhm. Breaking Bad mhm. und ist jetzt schon in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel ging es vor allem um das Verhältnis, was natürlich auch nachträglich hier immer noch geht, vor allem auch in dieser Staffel, um das Verhältnis von Jimmy McGill, der später äh, der Saul Goodman wird, der Anwalt, der in Breaking Bad sozusagen Walter White ein bisschen aus der Patsche hilft, mhm. und ähm, um das Verhältnis von ihm und seinem Bruder Chuck. Mhm. Und äh, in dieser neuen Staffel geht es auch darum, aber es gibt immer noch eine dritte Person, die nennt sich Kim Wexler. Mhm. Das ist sozusagen das Love Interest von äh, dem guten äh, Jimmy McGill. Mhm. Und ähm, hier geht es vor allem darum, in dieser Staffel wie fühlt sich Jimmy in einem normalen Anwaltsjob, wenn er mal einen guten Anwaltsjob kriegt? Weil er jetzt im Moment in, ich glaube, wo ist der Ort normal? Ist ja ist egal. Auf jeden Fall ähm, hat er so einen ähm, so einen so einen neuen Job und man muss einfach sagen: Im Laufe der Staffel merkt man, er fühlt sich gerade gar nicht so wohl. Er, er, Jimmy äh, tendiert immer so zwischen: Ja, ich möchte Kim irgendwo beeindrucken, aber eigentlich macht mir dieser ganze Angestelltenkram auch als Anwalt nicht so viel Spaß. Und Jimmy geht mal gern über die Grenze des ja, Vertretbaren Legal. nennen es mal mhm. das Legalen hinaus. Wir nehmen da ein paar Sachen mal raus. Ähm, Steffen, hast du direkt eine Idee, was man erzählen könnte? Ich glaube, äh, es gibt eine zentrale Sache auch in dieser Staffel, die mal vorgekommen ist, oder war das mit dem Werbespot schon in der ersten Staffel? Nee, das war in der zweiten jetzt. Weißt du, so in, in der Staffel zweiten Staffel? Ja, nee, das war in der zweiten, wo er schon in diesem äh, anderen Anwaltsbüro ist. Also, er ist ja äh, genau, äh, genau, genau, genau, ja. Erzähl mal, das mit dem Er sollte soll ja, soll ja ursprünglich, er sollte ja ursprünglich äh, oder hat er versucht in, in, in die Anwaltskanzlei seines Bruders mit reinzukommen? Das ja. hätte alles nicht so richtig funktioniert und dann ist er praktisch in eine äh, Anwaltskanzlei reingekommen, mit der die Anwaltskanzlei seines Bruders wiederum zusammenarbeitet bei der Vertretung von äh, Rentnern, die von ihrem, äh, na, sag mal schnell, von ihrem äh, Seniorenstift quasi so, ja, ja, übers Ohren ja. gehauen wurden. Und äh, ist das Ben Piper. Also, so. Genau, ja. ja, ja, ja, ja. So, mhm. und das, das soll halt eine riesen Sammelklage werden. Das ist halt der große Aufhänger und die, diesen Auftrag hat halt äh, Jimmy Mikkel besorgt. Und, äh, genau. Und aufgrund dessen hat man sich dann halt so geeinigt, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen da noch eine unterstützende äh, Anwaltskanzlei und in der darfst du dann halt mitmischen. Also, ist da in, in, in der Anwaltskanzlei seines das nicht so gern gesehen, weil er auch irgendwie Probleme mit mit dem, äh, anderen Seniorpartner hat, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ja. Und, äh, genau. Trevor. Und, wie? Trevor. Mag sein, ja, genau. Und in dieser Kanzlei ist ja auch die Kim Wechsler und, äh, ja genau, äh, was wolltest du jetzt eigentlich wissen? Du wolltest irgendwas mit diesem, äh, äh, <lacht> Werbespot, genau, den macht er dann halt mehr oder weniger, äh, in Eigenregie, holt ja. sich da halt zwei Filmstudenten dazu irgendwie, ne, und, ja. äh, mhm. mit denen dreht er dann halt, oh, ich sehe ich was anderes im Hintergrund. Ja, äh, mehr Dreck, erzähl weiter. Ähm... Genau, mit denen äh, dreht er dann halt so die verschiedenen oder ein, einen Werbespot, ohne das im Grunde mit seiner Anwaltskanzlei abzusprechen. Und schaltet die einfach, ja. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du, du bist dran. Genau. Ja, ich, ich äh, du bist im, im großen Pixelland wieder gefangen. Ich, du bist gerade für mich nur ein Mosaik von irgendwelchen okay. Sachen, aber ich glaube, du kamst an den Werbespot dran. Der Werbespot ähm, wird im Endeffekt äh, ausgestrahlt. Das Problem ist, der gute Jimmy hat das nicht abgesprochen. Er hat genau. keine Freigabe von seinem Chef bekommen und äh, lässt den einfach so laufen und kriegt am nächsten Tag sowas von den Marsch geblasen sozusagen. Er darf zwar immer noch in der Anwaltskanzlei arbeiten, aber wir kennen alle, dass wir alle, die wir arbeiten, gehen als normale Angestellte auf nicht auf der höchsten Ebene. Wir brauchen immer eine freigabe vom chef mhm. und die ist hier nicht erfolgt und selbst wenn der werbespot gut läuft so meint der chef ja was ist denn mit unserem image und warum haben sie das nicht abgesprochen so geht das nicht ja. und dementsprechend äh, ja ist es so dass äh, der gute jimmy davon richtig genervt ist weil er einfach nicht das machen darf was er will mhm, genau und ähm, ja äh, das ist nur eine der dinge die in dieser staffel passieren werden und ähm, es gibt ja noch ein paar weitere Sachen, es gibt ein paar sehr wichtige sachen das verhältnis von ähm, von äh, dem Bruder zu Jimmy ist mhm. eines der wichtigsten Sachen, die bei auf der Staffel auch noch mal wichtig werden, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wir haben jetzt nur uns um Jimmy gedreht. Es gibt da auch noch den guten Mike. Und bei Mike ah, und richtig. der Zusammenfassung der Story bin ich mal ein bisschen schlecht. Würdest du das kurz übernehmen für mich Steffen, ganz kurz? Da bin, sagen, ich bin ich auch schlecht. Toll. Äh, wir sind die Experten. Hier. Ja, ne, Mike ist halt im Grunde, der, der der trifft hier auf Charaktere, die man halt auch schon aus, aus äh, Etage 13, wollte ich gerade sagen, kennt. Aus, aus Etage 13 auf jeden Fall, weil wir sie <lacht> ja, auch, auch, auch schon erwähnt haben. Wir aber haben auch aus, aus äh, wie heißt es nochmal? Breaking Bad. Breaking 3, Etage 13. <lacht> Genau äh, aus, aus, aus der Serie natürlich kennen da treten auf hier bekannte Gesichter wie Tuko da habe ich da habe ich ja neulich meine euphorische WhatsApp geschickt als ich ja, den entdeckt ja, habe so ähm, wie heißt denn der, der andere noch mal also ich bin Saramanca. immer ganz schlecht der Hector genau ja. genau ich bin es ist der Ältere ne oder das ist der Alte, ja. Ich genau, war Peck, das war der, ja, der, der, der ja der ja dann bei äh, Breaking Bad im Rollstuhl saß und und auch nicht mehr so richtig äh, sprechen konnte und so weiter und so fort. Genau, genau. Und ich nehme mal an, dass uns in dieser Serie dann noch ein bisschen erklärt wird, wie das dazu kam. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Und da, äh, genau, das ist halt so der Nebenhandlungsstrang, also äh, die beiden Protagonisten hier, also Mike der ja praktisch äh, auch schon etwas betagterer her ist, aber der sich halt auch rührend um seine äh, pra praktisch Tochter und vielmehr noch um seine äh, Enkeltochter kümmern möchte. Ähm, nimmt halt immer wieder so fragwürdige Jobs an, äh, wo es dann halt äh, absolut über die, über die Grenze der Legalität geht natürlich. Aber ähm, er ist halt äh, ein Profi. Und das merkt man halt immer wieder. Das wird halt immer wieder klargestellt. Und äh, genau. Und als genau. Er hatte so das Problem, dass er sich mit Hector Salamanca dadurch angelegt, dass er, glaube ich, den Neffen oder irgendwie so irgendeinen Verwandten, von dem ins Gefängnis durch irgendwas ja. gebracht hat. Und das ist so der Spannungsbogen. Mike ist also in ständiger Gefahr, um das äh, so ein bisschen auf eine höhere Ebene zu bringen. Wir haben im Endeffekt die ganze Zeit zwei Handlungsfäden. Mikes ist eher so wirklich eher dramatischer Natur. Mhm. Man weiß auch nie, äh, wie lange wird er das überleben. Man weiß natürlich durch Breaking Bad, dass es natürlich alles so ein bisschen überleben wird. Aber was wird zum Beispiel passieren, dass der Hector Salamanca vielleicht irgendwann mal diesen Schlaganfall bekommt? Könnte ja interessant sein dass es vielleicht ja. aufgeklärt wird, weiß man nicht. Und Mike hat eher so die, äh, Jimmy hat eher so den leichten Handlungsfaden, wo es immer so ein bisschen tänzerisch ist. Ich glaube, Mike wäre froh, wenn er die Probleme von, äh, von Jimmy hätte, habe ich letztens ja. irgendwo gelesen. Und da haben sie natürlich ganz doll recht. Das Tolle ist, die beiden Sachen sind so unterschiedlich, aber sie passen durch Breaking Bad und durch diese Erzählweise, diese Parallele, passen sie einfach relativ gut zusammen. Sie ja. überschneiden sich auch nicht die ganze Zeit so häufig, das kommt vielleicht ein-, zwei Mal vor. Es kommt immer mal aber wieder find, kurz also meine vor. Meinung, aber genau, ja. Ich finde, genau. es passt sehr gut. Also, meine Meinung auch, es ist halt eine ruhige Serie. Und es wird auch diesmal, bis auf vielleicht den Anfang der zweiten Staffel, gar nicht mehr so viel Wirbel gemacht um Break, äh, ähm, Better Call Saul. Also, auch in meiner Netflix, äh an sich sehe ich diesmal nicht derzeit beliebt ganz oben bei der Call Saul, sondern das ist das bei mir nur bei den abgespielten Sachen. Ich weiß nicht, ist die weniger gut angekommen? Kann man bei Netflix auch immer so schlecht sagen, ne? Jetzt weiß haben ich, ich, fünfmal Netflix ich. erwähnt. Ja, fünfmal Netflix erwähnt. Ich glaube, damit können wir unseren Haken heute wieder bei Netflix Promotion machen. <lacht> <lacht> nee, also äh, ja, aber ich gucke die hier gerne, die macht Spaß und äh, ja. So. Okay. Ähm. Ich hatte, ich habe eine Idee gehabt, während das, äh, während gerade Better Call Soul. Ähm, könnt wir könnten natürlich, ich jetzt, es passiert häufiger, dass wir beide ein Thema haben, das wir nicht hier großartig anbringen können, weil die Zeit uns einfach so ein bisschen davon rennt. Und da wir jetzt, da ich jetzt noch ein bisschen was mit Steffen vorhabe, ähm, habe ich aufgeschrieben, The Last of Us wäre das nächste gewesen. Ich würde vorschlagen, Steffen, wir machen so etwas wie, weiß ich nicht, Nachklapp oder wie wir das auch immer ganz cool branden wollen, dass ich vielleicht einfach ich selber nochmal Last of Us irgendwie einspreche, meine Meinung dazu und wir mhm. das einfach nochmal als äh, als extra extra Ding hochladen, damit die Leute auch. dann Kann man wir die Leute nicht immer so überstrapazieren. Vielleicht machen wir das ab sofort, wenn irgendwas runterfällt, weil bei mir ist zum Beispiel sehe ich, ich wollte auch mal Anno 2070 besprechen oder einen Horrorfilm, den ich mhm. gut fand. Und es ist nicht immer so, dass es vielleicht Sinn macht, dass wir beide vielleicht drüber reden, sondern wenn es nachher. Vielleicht können wir all die Disney-Sachen auslagern. Ein Traum geht gerade in Erfüllung. Nee, nee, es nee, kommt nee, ein nee, Licht nee. vom Himmel. <lacht> Goofy geh! Nein, alles gut. Nein, das nein, ist nein, natürlich nein. integraler Bestandteil. Richtig. Und. Ähm, ich komme aber jetzt zurück zum Thema, damit ihr Bescheid wisst, es sollte also, wenn Basti sich dran hält, The Last of Us noch irgendwann mal als Nachklapp folgen. Und vielleicht hat Steffen ja auch noch irgendwas über was er erzählen will. Hoffe ich nicht. Ähm, Steffen, ähm. Last of ich, Us? Nee, nee, sag, nö, nö, sag. Ich, meinte, ich meinte jetzt zu so anderen Themen, wenn dir was Achso, einfällt, dann ja. sollen wir das vielleicht so machen. Ähm, genau, Steffen, ich habe dir am Anfang, um die Klammer so ein bisschen zu schließen, etwas über den sogenannten JGA erzählt hm. und den Junggesellenabschied. Und ich habe ja vorhin ein bisschen angeteased. Hm, wir haben zwar erst Crossgolf gespielt, aber nachher haben wir ein Spiel gemacht, das ich selber erfunden habe, das sehr gut angekommen ist. Okay. Sehr gut, Steffen. Und dabei handelt es sich hier um das geheime äh, Spiel für Steffen. Das Problem ist, ich habe mir keine Idee gemacht, wie ich es cool nennen kann, damit wir es auch aufgreifen können. Äh, wie nenne ich es denn? Äh, wie wir nennen es, hast du das wirklich gemacht? Okay. Ja. Ähm, ich habe Angst. Steffen. Steffen, du musst keine Angst haben. Ich habe natürlich Rücksicht drauf genommen. Ich weiß ja, wie sehr du dieses Spiel hast, äh, magst. Ähm, für die Erklärung für, für dich. Es ist, äh, es ist ganz easy. Wenn nachher doch rauskommen sollte, dass es nicht unangenehm ist, dann hört ihr das hier überhaupt gar nicht. Aber ich lasse nebenher, um den Zuschauern für später ein bisschen Mehrwert zu bieten, dazu einfach nur eine Kamera hier nebenlaufen, weil ihr es auch sehen müsst, weil es ein bisschen Audio äh, visu, visuell ist. Was wir jetzt machen, Steffen, wir spielen nämlich, ich habe nämlich Folgendes mit der Braut gemacht. Also erstmal hallo, liebe Etage 13, Gedönne, äh, jetzt auch mal kurz auf Video. Ich zeige euch jetzt hier <lacht> mit dem Steffen ein kleines Spiel. Das heißt, hast du das wirklich gemacht? <lacht> ähm, und Steffen, ich habe Folgendes mit der Braut gemacht. Ich habe bei der Braut am Vortag, es mir dann am Vortag jetzt eingefallen, das hat gedacht, den Basti nur mit der Braut gemacht, ist ja egal. Das hat Basti nur mit der Braut gemacht. Ich habe am Vortag die Facebook-Pinnwand der lieben Braut, habe ich durchgescrollt bis auf Punkt Null. Okay. Und habe da ganz viele Sachen ausgedruckt äh, und geschwärzt, wo ich Sachen mhm. gesagt habe, kannst du dich noch daran erinnern, was du auf Facebook machst? Und weißt du, was ich am Vortag dieser Aufnahme gemacht habe, lieber Steffen? Bestimmt ich bin nicht, äh meine Twitter-Timeline durchgestrocknet. Nein, deine, deine Facebook-Pinwand, ich trottel. Es war viel zu tun. Keine Sorge, alle persönlichen Leute, die du nicht drin haben willst, sind immer noch weiterhin geschwärzt. Aber ich habe deine, deine Kommentare, die du geschrieben hast, oder was du selber geschrieben hast, mal ein bisschen aufgeschrieben. Wir wollen mal testen, wie gut du deine eigene Pinwand kennst bei, was hast du denn da gemacht? Mhm. Steffen, ich zeig dir jetzt ein Bild. Moment. Wenn du das, kannst du das lesen? Ja. Okay, das ist geschwärzt. Ich zeige es auch noch mal hier. Da steht drauf, Steffen Liebschner, 15. November 2008. Und meine Frage, Steffen, wäre, was stand hier auf diesem, unter diesem schwarzen Ding? Wichtiger Hinweis von mir, das ist dein allererster Textbeitrag bei Facebook. Oh gewesen. Gott, Dein oh allererster Gott. Textbeitrag. Was hast du denn hier gemacht, Steffen? Was hast du hier geschrieben? Äh, wahrscheinlich irgendwas Banales wie, bin jetzt auch hier oder sowas. Okay, bin jetzt auch, hier ist deine Vermutung. Und Steffen, du bist gar nicht so schlecht gewesen, du kennst dich noch ganz gut. Die Auflösung ist, du hast deinen, hast deinen ersten Post geschrieben, bei Facebook anmelden. <lacht> <lacht> Manche Leute drücken einen Knopf, Steffen, schreib's halt gerne. Hier Leute, bei Facebook anmelden. Okay. Sehr schön. Hast du schon mal, hast du schon ich mal Ich glaube, aber das kommt vom System, oder? Das ist ja die, äh, dieses, dieses äh, diese, Timeline hier. Ich glaube, ich war bei mein, 2008 oder gar nicht. sowas, ne? Aber das ist ein Textbeitrag, also normalerweise müsste du da eigentlich das nur als grau irgendwo hinterlegt stehen. Bei Facebook anmelden habe ich schon nie gesehen bei jemandem. Okay, Deswegen. okay, Gut. Aber Keine wenn du nicht mehr weißt, ist ja auch lange her, 2008, vielleicht springen wir ein bisschen weiter vor. War wieder besoffen. Warst du wieder besoffen? Ich springe ein bisschen weiter vor. <lacht> Steffen, was hast du denn hier gemacht? Was haben wir denn da für einen Ich habe mal, äh, das sind drei Posts, liebe äh, Videozuschauer. Ja. Und diese drei Posts verlängern sich immer weiter. Und äh, also. ich zeige das noch mal hier. Du darfst gleich raten, Steffen, wenn ich das allen gezeigt habe. Steffen Liebschner hat dreimal nacheinander zu einem unbekannten Datum was gepostet. Direkt nacheinander. Relativ kurz. Was könnte das gewesen sein, Steffen? Was aber, aber nur ich, oder was? Da hat auch Das hat auch keiner geliked. ja. Das heißt, ja. Ne, doch, einer hat es geliked, aber das ist unerheblich in dem Fall. Äh, ich habe dreimal was, da war ich bestimmt irgendwo unterwegs. Ja. Äh, wann, aber das Datum steht ja jetzt nicht, ne? Nein, äh, das habe ich extra geschwärzt. Ja, das ist gut. Das mache ich manchmal, dreimal hintereinander was zu schreiben, wenn das ich ja irgendwo <lacht> unterwegs bin. Aber das war auf deiner Pinwand öffentlich einsehbar von mir. Ja, okay. Äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt okay, nicht. Okay, ich gebe dir, geb dir einen Tipp, Steffen. Das Datum war der 27. Juni 2010. Der 27. Juni 2010. Was hat Steffen da gemacht? Keine Ahnung. Echt nicht? Zu lange ich her. Ich... Letzter Tipp, es ist dreimal dasselbe Wort. War ich da in Berlin, oder was? Das Ort kann ich dir nicht sagen, nee. weiß ich nicht. Dreimal dasselbe Wort? Am 27. Juni 2000. Irgendwas mit Essen bestimmt. <lacht> also Essen, Essen, Essen. Dreimal Essen, Steffen, isst ja sehr gerne, wissen wir ja. Aber die Auflösung ist, Steffen, Tor, Tor. Und ah. Tor! Ich denke mal, irgendwas Fußball -WM mit Fußball-Weltmesserschlägen. oder sowas, was. ja. Oder EM, Tor. Ja. Keine Ahnung. Das Tor. war dann 2010. Tor. Ich, äh, das ist vor sechs Jahren gewesen. War da EM oder WM? Ich ja, das das so letzte Mal war ja. WM, ne? Das war 2014. Das letzte Mal war WM, also äh, war das dann auch eine WM. Ja. Weißt du, was mir gefallen hat, Steffen? Dass du so hier die Echtzeitkommunikation. Steffen Liebscher hat sie hier erfunden, wenn man so. Da hast du Twitter erfunden, eigentlich. Da hat man sich jemand gedacht, wer Tor dreimal nacheinander so schreibt. <lacht> Der braucht einen schnelleren Dienst als das. Ja, das Steffen, ähm, wir bleiben im selben Jahr. Ähm, du bist großer Anhänger davon, irgendwelche Tests zu machen. Ist mir auf deiner Pace. Oh Facebook Gott, oh nein, bitte nicht. <lacht> Du liebst Tests, du liebst, es gibt auch irgendwas, wo ich immer die ganze Zeit so ein Schwein gesehen habe, habe ich gar nicht verstanden, was, was das war, das war so ein Rätselding, Steffen hat irgendwas mit einem Schwein gemacht, ich weiß es nicht, was das war. Ich habe ähm, nichts mit diesem Schwein gemacht. Ich habe nichts mit diesem Schwein zu tun. Nochmal für die Videoleute, ich gucke nach da, weil der liebe Steffen da zu sehen ist und ich ihm das auch immer zeigen muss, nicht, Hallo. dass ihr euch verwirrt. Hallo. Sind die YouTube-Leute mich Steffen, denn, Steffen, ähm, denn jetzt auch? Am 9. April, sehen die, die YouTube-Leute, ne, die sehen ich leider nicht, die, du bist ja nur im Audio zu ja. sehen, weil ich habe... Zuhören. So viel Vorbereitung hatte ich dann doch nicht. Oh. <lacht> ähm, Steffen, du hast am 9. April 2010 bei einem Test von der Seite books for kids mhm. hast du zwei Fragen beantwortet. Und zwar die erste Frage lautet... Was Books4Kids? Welcher, ja, welcher Star sieht aus wie du und welcher McDonald, welches McDonalds Produkt bist du? Ich zeig das hier nochmal. den Zuschauern. Wann habe ich das gemacht? Das hast du am 9. Juni 2010 gemacht. Welcher Star sieht aus wie du okay. und welches McDonalds-Produkt bist du? Steffen, ja. hast du eine Idee? Willst du ein bisschen raten? Welcher Star sieht aus wie ich, äh, Jimmy Kimmel? Du siehst aus wie Jimmy Kimmel. Der Kleine sieht aus wie Jimmy Kimmel. Und äh, welche? welches McDonalds-Produkt sieht aus wie du? McRib, <lacht> eindeutig. Du siehst aus wie ein McRib, also dieser schmale, lange Burger. Ja, <lacht> natürlich saftige, schmal und lang, ja. da kommt dieser saftige, lange, schmale Burger. Äh, also <lacht> du, sagst Jimmy, du sagst Jimmy Kimmel und ein McRib. Ja. Das ist leider total falsch, <lacht> Steffen. Du siehst laut deiner Facebook-Pinnwand aus wie, na, siehst es? Adam Sandler, oh ja, du gut, okay. Du siehst aus wie Adam Sandler Aha. und als Produkt bist du ein Big Tasty. Ah, ja. Ein Big Tasty, ich glaube Big Tasty, aber ohne Bacon. Ich lese kurz vor, was als, äh, als äh, Hinweis da kam. Du magst es lieber gemütlich, schaffst es aber, aber trotzdem auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dein Aussehen fasziniert andere. Das passt ja auch zu Adam Sandler. Aha. Ich mag es lieber gemütlich. <lacht> Ja, was hast du dir gedacht damals, als du gesagt hast, ich sehe aus wie Adam Sandler? Hast du da so einen Höhenflug gehabt? Nö. Okay. Ich dachte halt, ah. äh, oh, es hat ein relativ äh, normales, also so ein mäßiges Aussehen. Und äh, okay. das passt ja dann zu mir, oder? Und warum Allerdings. denkst du, ah, ist Big Tasty dabei rausgekommen? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr, was da die Fragekriterien waren. Mann, Magst Mann, du Käse? Mann. Ja. <lacht> ah, Käse, ich bin ein Big Tasty. Okay, letzte Runde, Steffen. Ein Jahr später, im Jahre 2011, und jetzt kommt das Einfachste eigentlich, ich glaube, das, das müssen wir nicht lange abhandeln, aber ich habe ziemlich viel geschwärzt. Äh, Steffen, Steffen <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, 28. Juli, ich zeige dir kurz, ist ganz viel geschwärzt. Steffen war mhm. irgendwie unterwegs. Ähm, und ich lese mal die Kommentare vor, die dazu kommen. Kurz zeige ich das auch noch mal unseren Videozuschauern hier. Und äh, Steffen schrieb nämlich... Ähm, der Steffen schrieb gar nicht, ein Kommentator schrieb. Und, konnte man sich ihn ansehen oder haben die fatalen Kritiken aus den Staaten etwas Berechtigtes? Wenn du schon weißt, dann bitte noch nicht sagen. Dann schriebst du, lieber Steffen, auf die teilweise übertrieben Pseudo-intellektuellen Meinung aus den Staaten gebe ich persönlich eh nicht viel. <lacht> Für viele, da ist es schon eine Beleidigung, dass es einen Piep gibt, ohne dass sie vorgefragt wurden. Smiley, nein, der Film hat mir sehr gefallen. Meine Erwartungen erfüllt und mein Piepherz frohlocken lassen. Meinerseits unbedingt empfehlenswert. Steffen, was war das für ein Film und was hast du gemacht? Äh, also ich habe wahrscheinlich über einen Film geschrieben. Ja, Ah, sehr gut. Und äh, 2011. 2011. Du warst ja schon früher ein Kritiker. Ich sag nur übertrieben Pseudo-intellektuellen Meinungen aus den Staaten. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Pönag hätte sich gefreut und geklatscht. Personal äh, Pönack. Ja, weiß ich nicht, ob ich Green Lantern jemals so gelobt habe. aber... Was ratest du jetzt? Green Lantern würde ich jetzt raten. Du würdest Green Lantern sagen. Also du hast Green Lantern schon sehr gut gefunden und die war. Lösung ist korrekt. Ja, <lacht> gut. Was hast du dir gedacht, bei dem, äh, dem GL-Film ihn zu loben? Also ich lese kurz vor zur Lösung. Streffen schrieb, GL geht gleich los. Und ansonsten überall wo ich gepiept habe bis auf den einen Menschen der da kommentiert hat steht natürlich immer GL. GL steht für Green Lantern, eine Animation, ja. also ein animier nicht animierter Film, sondern ein Realfilm aus dem Jahre 2011 mit ähm, <lacht> mit dem Typen von Deadpool, Ryan San Gosling. Ja, Gosling Gosling, Gosling. <lacht> <lacht> Nein, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja ja, ist ja gut. <lacht> Steffen, willst du noch kurz was zum Green Lantern Film sagen? Ist der wirklich immer noch so schön, wie du in 2011 in Erinnerung hattest? Diese ganzen Pseudo-intellektuellen, übertriebenen Meinungen aus den USA? <lacht> äh, weiß ich gar nicht, welche, welche Pseudo-intellektuellen... Habe ich, habe ich ja äh, relativ, ähm, na sag mal schnell, allgemein gehalten. Mhm. Ähm, ja, äh, Green Lantern hat, hat mir Zeit äh, schon gut gefallen, weil es so vom, vom Action-Faktor her genau richtig war. Aber ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, weil ich halt ganz einfach äh, mir den Film ja immer wieder mal angucke. Ich habe halt ziemlich. Freiwillig? Lang, Freiwillig? Ja, nicht, nicht sehr häufig zum Glück. Aber. <lacht> ähm, es ist ja, ja so, dass ich, dass ich sehr lange auf einen Greenlander-Film gewartet habe. und äh, ja, natürlich. Entsprechend, da gibt's ja wie Batman und Superman irgendwie so ein bisschen bei mir. Ja, und entsprechend hoch war dann die Freude halt, dass endlich mal einer kam. Und äh, da sieht man natürlich dann vieles erstmal, oder will man auch gar nicht sehen, was man jetzt so äh, nachträglich noch äh, schlecht reden könnte, sage ich jetzt mal. Und äh, der Film hat äh, ein Stück weit funktioniert, da bleibe ich heute noch dabei. Ich finde halt, dass... Ryan Reynolds ein bisschen die falsche Besetzung war für für Hell Jordan. Er hätte dann vielleicht besser als Karl Rehner gepasst oder sonst was. Äh, dass man aus Parallax was komplett anderes gemacht hat, als es in der, in der Ursprungsfassung war. Damit konnte ich auch ein Stück weit leben, weil ich mir immer versuche zu erklären, wie halt auch bei Doomsday heute schon, dass man das, wie man es in den Comics umgesetzt hat, ist halt doch nicht immer eins zu eins umsetzen kann, ohne dass man äh, dem, dem Kinozuschauer jetzt dann zu viel erklären muss. Genau. Und das uh, ist halt so. Da habe ich in ein Nest gestochen, merke ich gerade. Warum? Uh, <lacht> ja, ich denke, es, es ist immer noch ein Thema für dich, merke ich. Und das war's auch lieber, äh, Steffen, hier mit unserer Videoaufzeichnung für ähm, das hast du wirklich gemacht? Hast du schön gemacht? Hat sie gefallen? Ja, ja, doch. Wenn da nicht zu viel peinliches dabei rauskommt, ist das okay. <lacht> ich finde, so peinlich war es gar nicht, nee, aber wir merken, nicht. Deswegen Steffen, du das, hast vier von zehn Punkten gemacht bei du kennst deine eigene Pay facebook seite Vier von zehn Punkten? Ja, da, da war vieles dabei, was du nicht wusstest. Ah, ja. musst du musst nochmal ja. nachgucken, was du so alles postest, ne? Ja. Deswegen gehen wir jetzt auch weiter wieder im Podcast. Tschö. Ähm, Im Podcast geht's jetzt. Rhythm is a dancer. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir kommen nämlich zu unserem abschließenden äh, Lieblingsteil für uns beide. Wir wollen uns nämlich den den Zuhörer noch äh, Tipps mit auf den Weg geben. Und äh, Steffen, fang du mal mal genau. an, weil ich muss leider ein bisschen länger reden bei meiner ähm bei meiner Vorstellung, denn es hat sich äh, ein Hashtag aufgetan, über wenn, den ich leider sprechen muss. Genau, wenn ihr also zu äh, im Gegensatz zu unserem Podcast mal qualifizierte Meinungen und Podcasts <lacht> hören möchtet, dann möchte ich euch dieses Mal empfehlen den Aufwachen Podcast. Ich weiß gar nicht, oh. den Einschlafen Podcast hatte ich ja. glaube ich schon mal erwähnt. Ja, hat's das schon genau. mal ja. der ein Aufwachen Podcast ist äh, spielt natürlich so ein bisschen äh, mit dem Titel vom Einschlafen Podcast, geht also aber um was völlig anderes und zwar wird gemacht von Stefan Schulz und Thilo Jung. Thilo Jung sagt okay. vielleicht im einen oder anderen was. Der hat auf okay. äh, YouTube auch so einen eigenen Kanal, der da heißt äh, Jung und Naiv. Genau. Aha. Und ähm da filmt er ja immer so ein bisschen die, oder ist er immer bei der Bundespressekonferenz dabei, das ist so eigentlich so die, die, das Kernstück mittlerweile und äh, stellt dann halt äh, relativ einfach formulierte Fragen, hinterfragt gewisse Sachen und äh, versucht dann ein bisschen mehr rauszubekommen, mehr rauszuholen als so das typische äh, Blabla von den Politikern. Aber darum geht es jetzt erstmal gar nicht, es geht um Aufwachen. Und da geht es äh, im Grunde darum, dass sich die beiden Herren ähm, Nachrichtensendungen angucken und diese so ein bisschen bewerten äh, in Bezug auf äh, A, die Handwerklichkeit, also wie sind sie handwerklich gemacht vom okay. journalistischen Standpunkt aus und äh, B, wie ist es inhaltlich aufbereitet? Hätte man da vielleicht nochmal mehr hinterfragen können, oder äh, ja, ist, ist, ist, ist das Thema äh, entsprechend objektiv betrachtet worden? Oder hätte man eventuell die eine oder andere Seite noch mal ein bisschen näher äh, beleuchten können? Und so weiter und so fort. Okay, das klingt doch echt ganz gut. Also so ein bisschen was für Leute, die auch mal so ein bisschen äh, mehr über das journalistische Handwerk herausfinden möchten, äh von daher eine dicke Empfehlung für mich. Ist natürlich immer von, von mir. Für mich. <lacht> Und für dich. Ähm, für mich auch. Ist halt ähm, natürlich immer so ein bisschen äh, auch, auch äh, humorvoll gehalten. Natürlich, also die, was, was die Kommentare der beiden angeht. Und äh, von daher unbedingte Empfehlung. Okay, sehr gut. Also lasst euch in den Podcatcher. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit, ist jetzt auch schon wieder ja, gute zwei Monate her, ähm, also ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich schreibe mit zu irgendwelchen Hashtags, äh, gerne mal zwischendurch was mit, wenn dann für mich interessant sein sollte, aber ähm, dass ich mal irgendwann sozusagen ein, Technik, ein, ein Hashtag wiederbelebe, also es gab ihn wohl schon vorher, aber das äh, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich hatte mal eine Frage, das Problem war, ich habe einmal in meinem Podcatcher gesessen und habe gedacht, ich habe so viele Podcasts, und in den seltensten Fällen ist mal irgendwo eine Frau dabei oder sogar hauptamtlich eine Frau federführend bei einem Podcast. Und da habe ich dann diesen tollen Tweet über meinen, der Komiker-Tweet, äh, äh, Twitter-Account geschrieben. Podcasts in diesem Land sind nur Pimmelpartys. Gibt es da draußen Podcasts mit rein weiblicher Besetzung? Bitte melden. Und aufgrund dieses netten Tweets haben sich sehr viele Leute irgendwo gemeldet. Ähm... Auch Menschen haben danach verlangt, wieder die Frauen in meinen Videos zu sehen. Da denke ich mir so, ja, vielleicht soll ich einfach nur noch Videos mit Frauen machen, aber dann würde ich mir ein anderes Portal suchen. <lacht> ähm, es haben sich sehr viele nette Frauen gemeldet, äh, die Podcasts haben, die ich nicht kannte. Aha. Und ähm, ich habe mir deswegen zur Aufgabe gemacht das werde ich immer noch länger als Projekt auch machen, äh, mal diese Frauen-Podcasts ein bisschen mit aufzulisten, weil die finde ich in der so in der in der wenn man wenn man wenn du über deine Podcasts jetzt überlegst, hast du Podcasts, wo hauptsächlich Frauen da sozusagen federführend sind? Ja, Habe ich auch. Hast ja. du auch? Viele <lacht> oder eher weniger? Noch noch zu wenige noch zu wenige. Mhm. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Deswegen Hashtag Pimmelparty ist jetzt mhm. auch wieder äh, auch aktiv hierfür. Ich habe mir also, äh, wenn ihr euch über den Hashtag Pimmelparty anguckt, dann äh, irgendwann fängt es dann an, auch ein paar Tweets von mir zu kommen äh, und von anderen, die mir sagen, hey, da gibt's doch was, da gibt's hier was. Es sind mir viele vorgeschlagen worden. Ich sammel die. Mhm. Ich kann also auch immer noch immer unter diesem Hashtag immer noch welche zugeschickt werden. Und ähm, ich habe mir... Äh, letztens äh, ein angehört, der hat leider nur drei Folgen bis jetzt, aber ich finde den sehr, sehr ursympathisch. Da sind nämlich zwei Frauen, die fahren einfach Auto von A nach B und reden mhm. dabei. Okay. Ähm, der, der trinken dabei? Auch, Ach, reden dabei. Nein, nein, die, die reden dabei. <lacht> das habe ich jetzt und akustisch missverstanden. Und, <lacht> <lacht> und ähm, dieser Don't Auto Don't drink and drive. Richtig, dieser Podcast hat auch noch den anrichtigen Titel Two Girls, One Car. Ich wusste, dass das jetzt hier einen Lacher gibt bei Steffen. Deswegen warte ich kurz auf. Sehr gut. Sehr gut. Haben sie also einen sehr schönen Titel genommen. Es mhm. äh, sind einfach äh, ursympathische zwei Frauen, ähm die, äh, die die die hau hau hauptamtlich fährt, hat so einen schönen, etwas rheinischen Akzent zwischendurch. Mhm. Da hört man das richtig durch. Die anderen nicht so, mhm. aber die reden immer querbeet, was ihnen gerade so einfällt, was auf der Straße ist, was sonst was passiert. Im Endeffekt so ein bisschen wie der äh, von äh, Esel und Teddy. Der eine macht da auch so einen Autopodcast, mhm. den du mal erzählt hast. Aber hier finde ich ihn sehr nett gemacht mit den zwei Mädels. Ich höre den sehr gerne zu. Sie haben auch, glaube ich, in der ersten Folge auch direkt eine Reifenpanne. Also es passieren schon <lacht> einige Sachen. Ich würde mich freuen, wenn mein Two Girls, One Car auch mal wieder eine Folge aufnehmen. Aber es ist schon längere Zeit jetzt okay. nicht mehr gekommen und ich fand es eine sehr interessante Sache. Find ich wäre, glaube ich, schade. auch so super interessantes, wenn wir das machen würden, wenn wir ins Auto setzen würden. Das Problem ist, wir wohnen leider etwas zu weit auseinander. Ja, soll ich mal ein bisschen auch ein Nähkästchen plaudern? Ich hatte ja auch schon mal, einen bevor wir diesen äh, Podcast hier als Zweit Podcast äh, praktisch gemacht haben, also von meiner Sicht aus, ja. hatte ich ja schon mal einen Zweit Podcast und der hieß autokoleriker er hat oh, im Grunde genau cool dasselbe schön. gemacht. Er hat Ach, im, im Grunde genau dasselbe gemacht. Also ich habe da praktisch einen Kollegen immer mit, äh, oder was heißt immer, äh, habe den immer mal wieder mit äh, zur Bahn genommen. Und da hat sich halt die äh, Idee ergeben, da könnte man doch während dieser kurzen Autofahrt, das waren dann auch meistens so zehn bis 20 Minuten, äh, mal ein bisschen was aufnehmen und einfach einfach so ein Autoschnack, ja. Und und das waren dann halt im Endeffekt auch nur fünf Episoden, zu mir hat es dann nicht gereicht, weil dann der, okay. dass die Arbeitsverhältnisse von uns beiden dann in andere Richtungen gegangen sind und somit okay. die Wege ein bisschen auseinandergegangen sind, was das angeht, also das ist dann halt einfach nicht mehr möglich gewesen und äh, ja, im Grunde war es das äh, auch so, dieses Konzept, einfach ein bisschen drauf loszuschnacken im Auto. Gibt es diesen Autokoleriker noch? Es ist, ist, ja. ist, ist, ist noch äh, online, ja. Also kann man noch okay. runterladen, die fünf Episoden, die es gab. Ja, genau. Ja. Da werde ich mich doch mal gleich nachher immer wieder rangehen. <lacht> Vielleicht mache ich da einen, hast du das wirklich gemacht, Steffen, in Podcasts? <lacht> Nein. Ja. Ähm, sehr schön, jetzt haben wir sogar drei Empfehlungen bekommen, auch wenn der Autokoleriker natürlich still liegt und ich bei den äh, Two Girls Band K nicht genau weiß, wie es da jetzt weitergeht. Ich, wir werden sie auf jeden Fall wieder erwähnen, wenn wir hier Tweets raushauen, damit die beiden auch angesprochen sind. Ähm, ja, Steffen, das war's jetzt auch schon. Also uh -huh. jetzt habe ich nicht mehr auf der Pipeline. Wir sind auch sehr weit drüber über unsere normale Minutenzeit. Aber Superman vs. Batman war einfach mal eine Rede wert. Uh -huh. Und auch, dass wir so ausführlich über Böhmermann gesprochen haben, hat mir sehr gut gefallen. Also auch die fundierte <lacht> Meinung. Und ähm, ja, da bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, als äh, wir hören uns eines Tages wieder hier in diesem Podcast. In dieser 13. Etage. In dieser 13. Etage. Zur 12. Folge. Eine Folge vor der unserem persönlichen Jubiläumszahl. Da machen wir dann so eine kleine Gala mit Raketen und Frauen, weil Frauen immer was an Podcast. Lass die Hose an. Ich kann ja auch jetzt schon aus die Geräusche machen. Keiner wüsste, dass es keine Frau ist, also dementsprechend. Ähm, ich versuche diesen Nachklapp zu machen für Last of Us. Ähm, genau. Das und heißt auch, dass ja, du schneidest, ne? Ich schneide, ich schneid. ja, ich hatte es eh vor. Also das ist keine... Gut. Ich, er hat schon wieder ins Fäustchen gedacht, ich habe schon dieses Lächeln gesehen, so... In dem sage ich jetzt, dass er schneiden muss. Nein, nein, ich schneide auf jeden Fall, hatte ich eh vor. Ähm, und... Äh, ja, das ich nächste Mal mich, bin ich dann aber wieder mal dran. Ja, kannst du gerne machen. Also das, das Problem ist, Steffen hat immer Angst, wenn ich schneide, dass ich irgendwelchen Kram reinschneide. <lacht> Ja, so, so gewisse Wachtmeister, die es nicht gibt, oder? <lacht> <lacht> Bitte. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch, hören draußen, wie immer alles Schöne, alles Gute. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, wenn ihr uns genau. auf Facebook und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ihr haben wir schon. Ja, Sebastian sagt es ja auch am Ende immer noch mal. Genau, und äh, der Steffen hat das letzte Wort. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>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 Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.